die Sendung Macht und Menschenrechte von unserer Politikblock. Heute habe ich die Ehre, Herrn Werner Altnickel zu interviewen. Herr Altnickel ist Träger ähm, des Preises von Eurosolar. Er betreibt äh, die Seite chemtrail.de. Er ist viele Jahre bei Greenpeace aktiv gewesen und äh, Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Guten Abend, Herr Altnickel. Ja, guten Abend. freue mich auch. Herr Altnickel, seit wann ähm, betreiben Sie Ihren YouTube-Kanal und Ihre Webseite Chemtril.de? Ja, die Webseite fing, glaube ich, 2004 an. 2003 bin ich ja angefangen mit Aufklärung zu Wetterkontrolle, also sprich das Thema Aerosolversprühung, HAP, also elektromagnetische und chemische Wetterbeeinflussung kurz gesagt. Ich habe dann ähm, aufgrund einer Aktion, die ich bei Greenpeace gemacht habe, weil Greenpeace nicht in die Füße kam zu bestimmten Themen, haben wir 2011 dann noch einen YouTube-Kanal aufgemacht. Äh, und der ist jetzt gewachsen auf äh, 25.000 Abonnenten und wir haben insgesamt, waren wir bei knapp 11 Millionen geguck geguckten Filmen. Ja. Das heißt, äh, das hat schon ein bisschen äh, Furore gemacht, weil ich also alle möglichen Themen da eben bearbeite. Und das stört natürlich auch manche Leute in Politik, Militär und ähnlichen Vereinen. Ja, äh, ja zum beruflichen Werd Werdegang vielleicht nochmal. Ich habe also äh, Fernsehtechniker gelernt, äh, auch sehr schnell Meisterprüfung gemacht, mich selbstständig gemacht, im Fernsehladen samt Videothek und hi studio habe ich betrieben bis äh, 1992, habe das dann verpachtet. Habe schon 1987 angefangen äh, mit Solartechnik, sprich Photovoltaik, also Sonnenstrom, auch schon eingespeist in dem Jahr, als einer der ersten 25 Anlagen in der BRD war das. Der Energieversorger war ganz erstaunt, dass sowas geht. Und äh, hab dann auch, und das hängt mit den Preisen zusammen, hab also dann versucht, ähm, aufgrund der Kritik, die wir, ich bei Greenpeace ich war 17 Jahre alt, also bei Greenpeace halt ähm, und es reicht ja nicht einfach äh, über den Zaun zu gehen und gegen AKWs zu demonstrieren, sondern ich habe gesagt, wir müssen den Leuten eine Alternative bieten, habe also ganz früh angefangen, also mit Photovoltaik, habe mich auch um Windenergie und sowas gekümmert und hatte dann eben sehr schnell so eine Art autarkes Netzwerk hier äh, errichtet, also wo ich meinen Fernsehladen, mein Elternhaus und mein Haus sogar mit Fern Fernwärmeleitung unter der Straße durch und Stromleitung durch, realisiert habe, sodass ich nachweisen konnte, dass wir mit ca. 90% regenerativer Energie, also sprich Wärme und Strom, klar klarkamen, mitsamt dem Fernsehladen. Und das war natürlich ein gutes Projekt, deswegen habe ich auch diesen deutschen Solarpreis von Eurosolar bekommen. Ja, und äh, das ist immer noch, äh, ich sag mal, äh, mein Steckenpferd. Ich habe das dann aber auch professionell getrieben, äh, habe ca. 300 äh, Photovoltaikanlagen gebaut, auch hier für einen örtlichen Energieversorger, eine große auf dem, auf dem Bahnhofsvorplatz. Ja, und bin dann, äh, ich betreibe das jetzt aber nicht mehr so stark, und zwar, ich äh, betreue nur noch meine Kunden, weil ich seit acht Jahren ausschließlich ähm, Aufklärungsarbeit betreibe. Äh, weil ich äh, die Dinge, die da passieren, also für relativ äh, schlimm halte und es viel zu wenig bekannt ist, muss man sich da ein bisschen professionell darum kümmern und macht das vollzeitlich, also seit acht Jahren, glaube ich, jetzt. Ja. Das, ähm, man kann es an den Abonnenten und an den Klicks halbwegs ermessen, was das für ein Wissensschatz ist. Ähm, und jetzt ist vor kurzem Ihr YouTube-Kanal gesperrt worden. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also normal passiert es ja äh, bei YouTube so, und äh, das war man ja auch gewohnt. Also man darf natürlich keine Urheberrechtsverletzungen machen. Bei einigen Videos ist es ja so, da steht es drunter, dass es frei ist. Also, die meisten schreiben gar nichts drunter. Äh, in der Community ist es eigentlich so, wenn man also 200 Videos äh, sagen wir so, als Schnitt nimmt, dann sind es ein oder zwei Leute, die da was dagegen hätten. Also meistens äh, treten die privat in Kontakt mit einem, dann ist das Thema auch ausgeräumt. So Sollte das nicht der Fall sein, dann kann äh, YouTube ja quasi eine Beschwerde annehmen. Äh, und sollte eine Beschwerde jetzt auftauchen, wird das also einem mitgeteilt. Und ähm, das wird dann auch bestraft, sage ich mal, indem man, äh, wenn man so eine Beschwerde bekommt, dann Videos ab dem Zeitpunkt nur noch in einer Viertelstundenlänge hochladen kann. Kommt bis zum weiteren Verstoß, sag ich mal, dann kriegt man eine weitere Verwarnung, wo einem gesagt wird, ja das ist jetzt der zweite Verstoß innerhalb eines bestimmten Zeitraumes. Also früher war das eben so, dass man, wenn man jetzt äh, zwei Verstöße hatte, dann dauerte das ein halbes Jahr ungefähr, äh, bis die gelöscht wurden. Also man hatte dann so eine Bewährungszeit. Und das haben die jetzt anscheinend geändert. Das heißt, jetzt äh, läuft es so, dass man, ähm, wenn man jetzt äh, zwei Verstöße, sagen wir mal, hat und drei Monate nichts weiter auffällt, dann sind die nach drei Monaten halt gelöscht. So, was es noch nicht gab, das war diese Geschichte mit der sogenannten Hassrede. Das war uns ja alles vollkommen neu. Ne? Ich meine, durch Maßgesetze, aber auch durch die EU wurde sowas ja angeleiert. Äh, ich sag mal, vorgeblicher Grund, äh, um für ein bisschen mehr Disziplin im Netz zu sorgen. Es war eigentlich eigentlich nur gedacht jetzt für Facebook und, und diese ganzen, äh, ich sag mal, Schnappkanäle. Ja. Gut, das haben die jetzt aber auch eingeführt. Ich war ganz überrascht, dass plötzlich dann bei zwei Filmchen von mir angeblich Hassrede da drauf sein sollte. Äh, ich habe mir das angeguckt und ich hab gesagt, wo soll denn da Hassrede sein? Das Problem ist, dass wer bestimmt, dass das Hassrede ist. Ne? Da kommen wir dann auf Frau Kahane mit ihrem ihrer Stiftung, äh, Antonio Stiftung. Die also ziemlich umstritten ist übrigens auch. Da gibt es auch ein paar Beispiele, kann man noch mal drüber reden. <lacht> ja gut, also um mal beim Kanal zu bleiben. Äh, dann kriegte ich äh, überraschenderweise, ein, also ich sag mal, noch ein Video rein. gewirkt, sage ich mal. Was ich jetzt aber nachher herausgestellt hat das stimmt gar nicht. Und ums war der Kanal tot. So, also endgültig, ne? da hat man dann gar keine Möglichkeit. Also ich habe mich dann gleich in Verbindung gesetzt. Ein Vorwurf war, dass also der Kopfverlach angeblich reklamiert hätte dass ich ein Video hochgeladen hätte und das gefällt ihnen nicht. Gut, ich habe mich mit Kopf in Verbindung gesetzt. Erstmal kriegte ich da keinen Kompetenten. Dann habe ich eine Mail geschrieben. Ich habe also jetzt gestern da die äh, Mitteilung bekommen. Äh, stimmt nicht. Die hätten ihr eigenes Video vom YouTube-Kanal runtergenommen. Haben aber ordentlich nicht gesagt, warum? Ja gut, das ist ja kein Verbot, wenn man dann trotzdem das noch drauf hat. Und, äh, Gut, ich habe dann hingeschrieben gehabt, also nach YouTube, das ist ja auch alles sehr schwierig, man kriegt ja gar keinen Partner irgendwie ans Telefon oder so. Und ich habe auch den Eindruck, das läuft alles vollautomatisiert. Ist aber auch kein Wunder, weil die werden ja quasi mit sehr hohen Strafen belegt, wenn die ein reklamiertes Video nicht innerhalb einer bestimmten Zeit runterputzen. Weil die Angst vor diesen hohen Strafen haben, putzen die natürlich alles Mögliche schon mal präventiv darunter. Aber es ist unheimlich schwer, das dann wieder ähm, freigeschaltet zu bekommen. Ja, also gut, ich habe da hingeschrieben und gesagt, ich setze mich jetzt hier mit Kopf mit äh, auseinander und äh, glaube auch, dass das selbst wenn die da was reklamiert haben, hinkriege, weil ich habe auch schon mal Reklame für Kopfverdacht gemacht und hatte auch viele Videos von denen sowieso drauf und nie sich einer darüber aufgeregt hat. Die waren eher froh, wenn man das verbreitet hat, das hat ja denen auch geholfen bei Buchverkauf und so. Und äh, ich habe auch schon mal zu Zeiten von Eva Hermann, wo die da moderiert hat, sogar äh, einen Artikel zusammen mit ihr da erstellt. Also insofern war das für mich total äh, seltsam sowieso, dass die sich bei mir äh, beschwert hätten. Ich denke, da hätten die mich vorher angerufen und gesagt, du nimm das Video runter. Ja gut, soweit. Äh, nächsten Tag kam aber schon wieder was. Ähm, also da wäre jetzt bei einem weiteren Video hätte jemand also gesagt, da wären also irgendwelche Teile drin, die nicht unseren Kriterien entsprechen, also sprich YouTube-Kriterien. Also insofern hilft mir das jetzt wahrscheinlich nicht viel, wenn ich das jetzt mit, mit dem Kopfvideo da eingebügelt kriege haben sie eben noch eins und also ich sehe das jetzt wie hase igel weil aus verschiedenen Gründen, da können wir ja nachher drüber sprechen, haben die mich jetzt ziemlich auf den Kicker insgesamt. Äh, sie können natürlich bei den 1100 Videos, die ich habe, jederzeit wieder irgendwo in Herre so befinden, weil das Video, was ja jetzt reklamiert wurde, das ist schon eine ganze Zeit drauf bei mir. Ja? Und das funktioniert eben so, also die hat jetzt ja, ich weiß nicht, ob die schon alle eingestellt sind, die nette Frau Kahane, ähm, ja, die auch eine ganz tolle Vergangenheit hat, die war ja acht Jahre Stasi-Spitze, nachgewiesen, hat sie auch selber zugegeben, sie hat ja selber dazu auch schon mal ein Statement abgegeben, ähm, hat natürlich äh, großes äh, Profitalent ne, in diesen Dingen, die soll jetzt ja noch, also durch Bundesmittel sehr großer Größe, äh, noch 500 Leute da einstellen können, um das Netz zu durchforsten. Ja? Und äh, ja, das sind ja auch nicht alles hochqualifizierte Leute, die dann da angestellt werden, denke ich, mal. das werden irgendwelche Jobber sein. Oder ähnlich wie Callcenter, ja, die setzen sich vor dem PC und gucken dann halt. Und wenn denen dann irgendwas, wenn die meinen, da wäre irgendwas, ja, dann melden die das und bumms, ist, das, ist das Video weg. Und das Problem wäre gar nicht so schlimm, wenn die nur das Video weg, wegputzen würden. Das Problem ist einfach, dass man dann eben den ganzen gesamten Kanal äh, getötet kriegt. Und das ist natürlich, ja, gut, aufgrund der langen Jahre äh, schon ganz schön tragisch. Ne? Ja, so sieht das aus. Ähm, wenn ich Sie richtig verstanden habe, war der Vorwurf ähm, Hassrede. Das, Zweimal, ja. hm. das klingt ein bisschen auslegungsfähig, was das jetzt sein soll. Na klar. Also ich kann mal so ein Beispiel bringen. Also Hate Speech, ne? ähm, Unterbindung von Gegenstimmen, also es gibt ja so, so einen Artikel, es ist folgendes Mal passiert. Und zwar... <kühm> Themen der aktuellen Flüchtlingspolitik oder der Genderideologie äh, werden also ganz besonders angegriffen. Also was auffällt ist, dass also fast alles von ziemlich links außen, was denen irgendwie nicht gefällt, wird gesperrt. Die haben sogar äh, ein Plakat mit der Aufschrift Mutter, Vater, Kinder als Hassrede eingestuft, weil es dafür warb, die Ehe rechtlich auch weiterhin als Bund zwischen einem Mann und einer Frau zu definieren. Ja, was will man machen? Das wird dann so definiert, das ist Hassrede, wenn man also jetzt gegen bestimmte gesellschaftliche äh, Andersentwicklungen was sagt, da sieht es schon so aus, dass dadurch eben die Meinungsfreiheit ziemlich beschnitten wird, weil wenn jetzt jeder Angst hat, ja huch, ne, was darf ich denn noch sagen, weil dann ist das gleich Hassrede, das wird gleich mit einem Knüppel zugeschlagen, eben auch mit irgendwelchen Sperren oder sonst was, dann sehe ich da äh, ziemlich schwarz und nicht nur ich, sondern da haben ja mehrere Leute auch vor diesem Maßgesetz. Was, was ja nicht nur bei YouTube jetzt da irgendwie, was man zu tun hat, sondern überhaupt, ähm, sogar auch Wirtschaftsverbände und alle möglichen haben sich da aufgeregt und gesagt, also so geht das nicht, das ist ja hoppla hoppla. Äh, übrigens ist die Frage, ob das Ganze überhaupt legal äh, durch den Bundestag gegangen ist, also meines Wissens haben das ja nur ein paar 60 Leute beschlossen, ne? das ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, im Anschluss also an die Homo-Ehe da beschlossen worden. Und dann waren die alle so euphorisch äh, mit der Homo-Ehe, dass die dann alle aus dem Parlament gegangen sind und dann waren nur noch ein paar und 60 Leute da und die haben das Ding dann da beschlossen. Also das ist sowieso noch so ein Ding, was da rein rechtlich noch in der Luft hängt, meine ich. Ja, was mir da noch wichtig ist, das eine ist ja das, was die Frau Kahane macht und ihre ja. Amadeo-Antonio-Stiftung. Das andere ist das NetzDG. Das sind zwei unterschiedliche ja. Sachen. Das NetzDG, okay. das hat die Frau, das hat ja auch die Amadeo-Antonio-Stiftung selber kritisiert. Ich habe mir das NetzDG einmal durchgelesen. Also bei dem NetzDG... Und da geht es ähm, darum, dass bestimmte Dinge, ähm, das ist jetzt nicht das mit der Frau Kahane. Das, das nein, nein, nein, das sind zwei getrennte Dinge, bloß die Tendenz, sage ich mal. Es ist Eine Tendenz in den letzten zwei Jahren, und die immer stärker wird, hat wahrscheinlich auch ein bisschen zu tun mit der Einwanderungsnummer, die jetzt läuft. Ähm, beobachten wir eben also als Netzbetreiber, dass da immer mehr Druck kommt, ne? Also ich, ich sage mal ein paar Beispiele, die ich mir jetzt ja. gemerkt habe, worauf da Bezug genommen wird. Da wird auf bestimmte Dinge Bezug genommen, bestimmte Straftatbestände in PAF 1 Absatz 3 äh, NetzDG. Und ähm, wenn halt äh, da eine Veröffentlichung das, das enthält und man vermutet, dass es das enthält, zum Beispiel, wenn man jetzt grob fahrlässig oder absichtlich. Falsche Dinge über andere verbreitet, also von übler Nachrede über Verleumdung bis zu Rufmord. Oder wenn man äh, Volksverhetzung macht oder wenn man ähm, ja, Dinge befürwortet, äh, der, äh, staatsgefährdende Akte befürwortet oder wenn man ähm, äh, Dinge äh, verbreitet, äh, die irgendwie, die entweder unerlaubt pornografisch sind oder ohne Einwilligung pornografisch und solche Dinge, ähm, mhm. die, die betreffende Straftatbestände. Wenn jemand, ja. wenn man meint, dass jemand sowas macht, dann muss äh, da der, ähm, zumindest der, der die Technik bereitstellt, äh, dagegen einschreiten. Und der hat nur sehr kurze Fristen, sodass der, äh, gerade was so Meinungsäußerung betrifft, wahrscheinlich schon mal vieles wo er meint, das könnte üble Nachrede sein oder könnte Beleidigung sein oder könnte Volksverhetzung sein, vieles erstmal äh, rausnimmt. Okay. Und was sich dann hinterher herausstellt, das ist unbegründet. Und hier, was die Frau Kahane macht mit dem Hate, Hate Speech Kontrolle, das ist ja noch nicht mal das mit dem NetzDG. NetzDG, das ist, dass jetzt jemand wie YouTube oder wie Facebook das selber kontrollieren muss, sehr schnell reagieren muss und dann okay. da, er kann es auch delegieren, an, wenn da verschiedene Firmen gemeinsame Organisationen dafür gründen und beaufsichtigt wird das, wenn ich das richtig verstanden habe, dann vom Bundesamt für Justiz und da können die dann, soweit ich das verstehe, dann auch ihre Bußgelder herkriegen, von bis zu 5 Millionen, wenn sie sich nicht dran halten. Ja, und richtig. Teils, ja. Das ist das NetzDG, aber der Begriff Hate Speech, der knüpft meines, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht an Straftatbestände an und, und mhm. ähm, das scheint was völlig anderes zu sein, denn das NetzDG ist ja auch von der Anton, äh, Amadeo Antonio Stiftung kritisiert worden. Ja, bloß... Das, das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass man das ja auch schlecht definieren kann. Äh, wer soll jetzt das entscheiden? Und man sieht ja auch, wie die das jetzt uns gegenüber definieren. Die, die sagen uns ja nicht, der und der Satz oder das und das ist da überhaupt ähm, jetzt reklamiert, sondern sie sagen nur, es, es, es liegt eine Reklamation vor, sie sagen einen aber nicht, wie die lautet. Das ist ja, man, man ist ja vollkommen wehrlos, äh, weil man, und das läuft ja automatisiert ab, ich verstehe die Leute jetzt, äh, die YouTube und so betreiben, und natürlich äh, löschen die dann eher präventiv, anstatt dass sie den, die, die Strafe am Hals haben. Das, das würde die ja wirtschaftlich vernichten bei den zigtausenden äh, Videos, die da ständig hochgeladen werden, äh, können die das manuell auch gar nicht machen. Das läuft maschinell ab. Ja? Und das ist natürlich, also es kommt, sagen wir mal, jetzt eine, eine Meldung rein, irgendwas äh, stört da jemanden und rums fällt die Klappe. Das, also weil anders können die das gar nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, die können gar nicht so viele Leute bezahlen, die das jetzt einzeln beurteilen sollen. Und, und da sehe ich die Gefahr drin, dass eben aufgrund dieser Automatismen, die da eintreten, äh, und da kaum noch einer selber drüber guckt, die da einfach sagen, okay, wir sperren das, oder ja, derjenige, der gesperrt ist, der wird sich schon melden. Aber die, der Gegenbeweis ist für uns fast unmöglich anzutreten. Das ist das Problem. Ähm, jetzt haben Sie ja. In einem. Jetzt haben Sie ja einmal eine Antwort äh, vom Kopf schon bekommen, dann wären ja. es ja nur noch zwei Verstöße aktuell oder behauptete Verstöße. Wären Sie nicht vielleicht das Nächste, sich mit der Matteo-Antonio-Stiftung äh, in Verbindung zu setzen, dass Sie das näher erläutern sollen, dass Sie das überprüfen können? Ich weiß ja noch nicht mal, ob das jetzt die anderen Dinger von der Antonio-Stiftung kann. Das war jetzt nur, also was ich da erzählt habe, ist ja nur jetzt rein theoretisch, ich weiß ja, die nennen mir ja gar nicht, wer sich da meldet. Also manchmal bei, bei Urheberrechtsverletzungen haben sie sich gemeldet. Das war jetzt ja auch der Fall, haben sie auch gesagt, gut, das und das Video vom Kopf, da wurde das Video auch genannt und so weiter. Ja? Wenn sie jetzt, also mit dieser Hate geschichte äh, deswegen kann ich das auch gar nicht, war ja auch total überrascht, wurde mir gar nicht genannt, was da überhaupt reklamiert wird. Ne? Urheberrechtsverletzung ist ja ziemlich klar. Sondern so, okay, ich will jetzt die Vermarktungsrechte haben für das Ding und fertig. Ne? Das ist alles einsehbar. Aber diese, diese Nummer mit, mit Hassrede, das war, ja wie gesagt, äh, das ist... Äh, auch für viele andere, denke ich, erstmal können die gar nicht damit umgehen. Weil wie soll man selbst, die Videos waren ja noch nicht mal von mir, das waren jetzt übernommene Videos, die schon länger im Netz standen. Ja, das ist ja überhaupt der Gag, dann müsste sie die ja auch verbieten. Ja. Das habe ich jetzt aber nicht nachgeprüft, ob die jetzt noch da sind, irgendwo im Netz. Aber oft war es so, in der Vergangenheit, wenn sie mir damit irgendwas kamen und gesagt okay, ist das Video noch da, dann stellte ich fest, das Video ist von 1, 2, 3, 4, 5, manchmal ganz vielen Leuten übernommen worden, da ist es nicht verboten worden. Aber bei mir. Ja. Und meine Denke ist bloß die, das kann ich natürlich nicht beweisen, da ich eben eine hohe Einschaltquote habe, ja, äh, äh, stören vielleicht manche Leute die Kommentare oder oder das Thema, was überhaupt von den Videos äh, da aufgegriffen wird, halt mehr, als wenn jemand da, was weiß ich, nur 150 äh, Einschaltquote hat. Ja. Bei diesen beiden Fällen, wo jetzt angeblich Hate Speech gewesen soll, soll ja. ähm, um es ganz klar zu haben, hat man ihnen gesagt, dass, dass sich diese Stiftung beschwert hat oder äh, nehmen sie das an, dass dies gewesen sein können? Nein, nein, nein, nein, also das war jetzt nur da rein, äh, ich sag mal, eine Vorrede, das hatte mit meinen Sperrungen jetzt direkt nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, wer da was gesagt hat, zu den beiden He speech fällen ich weiß jetzt nur, das Video, ähm, was dann das ausgelöst hat, weil es eben das dritte war, ähm, war halt Kopfverlacht. Und meine Denke war, auch vielleicht habe ich auch falsch gedacht, ähm, ich müsste jetzt, also da müsste jetzt dreimal irgendwas mit Hate Speech kommen oder dreimal was mit, ähm, mit Urheberrechtsverletzung. Nee, nee, das ziehen die zusammen. Das sind also zwei Reklamationsblocks, die die da wohl haben. Einer eben diese reinen Urheberrechtssachen, die es schon immer gibt. Und das Hate Speech Ding, das ist halt neu. Also, ja. Wenn man weder weiß, wie Hate Speech definiert ist, noch wer sich beschwert hat, dann ist es ja auch total schwer, sich davor zu schützen und davor ja, zu bringen. Ja, das ist ja auch das, was ich reklamiere. Bloß, äh, wie gesagt, also. Wie, Mal sehen, ich werde ja versuchen, da auf den Grund zu kommen, aber die haben ja noch nicht mal eine Telefonnummer oder irgendwas. Sie sind ja nur darauf angewiesen, sie schreiben denen eine Mail und dann kommt so ein automatisiertes Ding zurück. Das sieht man ja, das sind ja vollautomatische Sprüche, die da kommen. Ja, jetzt diskutieren Sie mal mit dem Automaten. Das ist, das ist schon gar nicht so einfach. Ne? Es muss doch die Firma von YouTube geben oder gehört das zu ja, Google? Ja natürlich, aber da dringen sie ja kaum durch. Selbst bei Kop war das unendlich schwer. Von gab habe ich keinen kompetenten Menschen dran gekriegt. Ich kam jetzt nur auf diese, diese Linie, egal welche Nummer ich da nahm, wo die ihre Bücher verkaufen. Da war natürlich Ahnungslosigkeit ohne Ende. ich habe gesagt, gut, Dann klären Sie das bitte, wo kann ich mich jetzt dran wenden? Hin und her, ich hatte mehrere dran, kam ich zu nichts. Ja, dann haben sie gesagt, gut, dann schreiben sie eine Mail. Gut, so schlau war ich vorher auch, habe ich dann auch gemacht. Dann hat es halt äh, zwei Tage gedauert, gut, dann kam auch eine Antwort. Also die wollen anscheinend nicht angerufen worden. Kann ich, kann ich auch verstehen, bei den Massen an Leuten möchten die ja nicht, da müssen ja schon wieder ein paar Leute ans Telefon extra haben, denke ich. Ne? Deswegen kürzen die das ab, sagen, okay, läuft alles nur über Mail. Ne? Und da kann ich ja nichts an ändern. Das ist ja deren freie Wahl, was sie da machen. Man kann ja nicht äh, von denen verlangen, dass einer sitzt und die Leute per Telefon befriedigt. Nicht? Für die, für die äh, Buchbestellung klar, da haben sie ein ja ganzes Heer an Callcenter Leuten, ähm, aber die denen wahrscheinlich noch nicht mal selber gehören. Nicht? Teilweise sind die Callcenter ja sogar in anderen Ländern. Das ist ja kein Problem, weil die Leute da billiger sind. Ne? <lacht> Tja, ist nicht so einfach. Haben Sie ungefähr, Können Sie ungefähr einschätzen, wie viel Zeit und wie viel Geld Sie in den Kanal investiert haben? <lacht> Also ich darf mein, meine, meine, <lacht> meine Gewinne nicht rechnen, ich meine, Sie können sich da vorstellen. Ich habe also, ähm, ja, ich hätte in der Zeit, wenn, wenn ich acht Jahre hochrechne, also locker, 70, 80 Anlagen locker bauen können, und das sind ja Summen, die sind selten 120.000, ne? Also eine Anlage, die hat mal 300.000 Euro gekostet, können sich auch ungefähr ausrechnen. Ich will jetzt nicht direkt sagen, was ich da verdient hätte, aber das ist erheblich. Ja, also wenn ich jetzt nichts an, an äh, ich bin ja nun schon 68 geworden, an Vorräten, sagen wir, an Geldvorräten mir <lacht> oder Gegensicherheiten äh, angesammelt hätte, auf, aufgrund meiner fleißigen Jahre, dann würde das ganz schlecht aussehen. Ich, das könnte ich ja sonst gar nicht. Ne? Ich meine, solange man Verdienstausfall, das, das, das schafft ja keiner. Ne? Tja. So sieht das aus. Das ist halt das Hobby. Äh, <lacht> Hobby ist gut. Also Ich bin halt getrieben davon, dass wir sehr schlimme Verhältnisse haben, in bestimmten Punkten die auch nicht gerade äh, in letzter Zeit besser geworden sind. Also es eskaliert ja alles hin, sowohl wirtschafts- als auch finanzpolitisch, allein wenn man das sieht, äh, auf, auf einen Crash hin. Da brauchen wir uns ja gar nicht viel vormachen. Keiner kann natürlich sagen, wann er eintritt, aber es sieht ja ziemlich drüber aus mit den ganzen Zahlen, die man da sieht. Und äh, ja, das weitere Problem kam dann eben dazu, also jetzt hier diese ganze Wetterkontrollnummer, die hier läuft, äh, wo wir ja nochmal vielleicht ein anderer Mal drüber reden wollen. Ähm, die Kriegssituation ist auch nicht gerade sehr entspannt, ja. Nicht? Amerika äh, sorgt dafür, vielleicht ist es nur Bluff, ich hoffe, es ist nur Bluff ne? oder eben Waffengeklingel. der ganze Aufmarsch Richtung Russland, nicht? Äh, dann diese ganzen Eskalationen, die da im Nahen Osten äh, ja nur noch nicht ganz äh, aufgehört haben, das sieht ja alles nicht so lustig aus. Nicht? Und ich habe ich habe fünf Kinder und ich sage mir, ich mache es aber nicht nur für die Kinder, sondern überhaupt insgesamt, ich sage mal, die ganze Menschheit kann keinen Krieg gebrauchen, wir können auch keinen Crash gebrauchen. Aber äh, es, ich sehe da keine vernünftigen Rezepte, äh, die das aufhalten. Und da Amerika ja in Richtung Krieg jetzt immer dann äh, zu einem Krieg förmlich gezwungen war, ja zumindest haben die das so gesehen, immer wenn sie pleite waren, haben sie Krieg gemacht. Ja. Und haben sich auch gut saniert dabei. Ich meine, das wird jetzt sehr schwierig werden, weil wenn sie jetzt mit dem Großkrieg anfangen sollten, womöglich ist, äh, zu zündeln mit, mit China und, und Russland, da dürfte kein Gewinner dabei rauskommen. Klar, das, ist, das sehe ich genauso. Ähm, also ihr, Ihre Webseite, Ihr Kanal ist ja auf den ersten Blick natürlich äh, besonders. Äh, haben Sie viel Arbeit investiert zum Thema Geoengineering? Ähm, was sind denn die weiteren Schwerpunkte Ihres, ihres Blogs und der, ihrer, ihrer Webseite? Ja, ich habe mich, also ich sage mal so, die ersten fünf Jahre habe ich mich voll äh, konzentriert jetzt also auf Herb, Chemtrace und dieses ganze andere Zeug. Woodpecker und, und bin dann natürlich auf Dinge gestoßen, die das können wir aber dann nächstes Mal vielleicht behandeln. Ähm, die also einfach äh, irre waren. Also das hat es hat mir natürlich sehr gut geholfen, dass ich so lange bei Greenpeace war, weil ich habe bei Trinkies also nicht nur eine Abteilung durchlaufen, sondern ich habe also Schwerpunkt war aber auch Energie Atom. Aber wir haben auch hier zum Beispiel Klärwerke besucht und äh, also sich um Wasser gekümmert, also hier in, in Norddeutschland auch geguckt, äh, wie sieht das überhaupt aus, wie kommt es zu dem verseuchten äh, Wasser, haben Proben genommen, dann hier mit der ganzen Gülleausbringung und und und. Äh, Luftreinhaltung, also ich hatte eigentlich ziemlich alles auf dem Schirm, auch Klima, das ganze Zeug, wir haben sogar extern zu Greenpeace oder von Greenpeace, weil Greenpeace da nicht so tief gegangen ist, noch extra eine kleine Gruppe gegründet, um uns die ganze Klimasache anzugucken und kamen dann aber auch drauf, dass da alles mögliche nicht stimmt mit der offiziellen Darstellung, äh, ja, und äh, bin dann also mit meinem Kanal natürlich dann äh, noch tiefer in der Politik auch eingedrungen, dass ich mich, ja, im Grunde fast alles behandelt habe, wo ich meine das müssen die Leute wissen. Und speziell eben Dinge, die die offiziellen Medien eben kaum beleuchtet haben. Aus bestimmten Gründen. Entweder weil eben Lobbyverbände das nicht wollten, sprich die Pharma will ja auch nicht alles äh, berichtet haben. Gut, äh, die Kriegslobby will auch nicht alles berichtet haben. Das habe ich bei Grimkies schon gemerkt. Bei Grimkies verschwanden also im Jahr 2003, also war es ganz drastisch, mehrere Themen vollkommen vom Schirm. Uranmunition haben sie erst gar nicht angefasst. Und das Vorspiel war halt dabei bei Greenpeace so, dass also zu, wie Schröder noch hier Ministerpräsident in Niedersachsen war, hat er schon mit einem Knüppel gewunken äh, in Richtung Greenpeace, und so nach dem Motto: äh, Ja, also wenn ihr zu frech seid mit euren Aktionen, dann könnten wir ja mal untersuchen, ob die Spendenabzugsfähigkeit noch gegeben ist vom Finanzamt. Ja, Das war natürlich der Geldknüppel und äh, da sind bestimmt auch Hintergrundgespräche gelaufen. Was haben wir gemerkt, dass bestimmte Kampagnen einfach eingestellt wurden? Also sprich, wir hatten so eine Nuclear-Free-Seas-Kampagne, wo es also darum ging, die atomare Bewaffnung überhaupt. Auch die äh, die Boote haben ja meistens, also hier Flugzeugträger oder äh, größere Schiffe, haben ja alle Atomreaktoren an Bord, das weiß auch kaum einer. Die fuhren teilweise bis nach Hamburg rein, also schön, tolle riskante Nummer, mitten mit in eine Großstadt reinzufahren mit so einem Ding, weil die haben kein Containment da, ist sondern nur keinen Betonbehälter umzu. Wenn da also was passiert, ja, und sowas ist auch schon passiert, zum Glück aber auf See und so, da liegt nämlich einiges schon unter Wasser, äh, dann wäre das also die Katastrophe per se. Ja, ja und so, da haben wir halt Aktionen gemacht, aber auch gegen die, die Polaris-Raketen, die sie da wieder ausprobiert haben. Dabei wurde dann so ein Greenpeace-Schiff mal gerammt hier von, von so einem äh, Zerstörer absichtlich. Also da wurden ziemlich fetzige Aktionen gefahren, um eben darauf Aufmerksam zu machen. Und das alles wurde dann irgendwann einfach eingestampft. Nämlich wenn man heute die Seite aufmacht von Greenpeace Hamburg oder auch international, sind bestimmte Themen einfach überhaupt nicht da. Also das Thema Haak gibt es da gar nicht, obwohl die natürlich schon wissen, dass es das gibt. Aber für einen Kunden gibt es das Thema nicht. Uranmunition munition gibt es auch nicht. Äh, 2003 wurde noch ein Artikel geschrieben von einem sehr fähigen Menschen bei Greenpeace, aber danach war Schweigen im Walde. Und auch nichts mehr äh, gegen die Kriegspolitik. Greenpeace Kriegs lässt sich da auch nicht mehr blicken. Ne? Also beim ersten Irakkrieg waren die ja noch vor Ort und haben dann äh, die Schäden da begutachtet, was da so alles passiert ist und so. Ja, das ist einfach schweigendes Land, also deswegen habe ich Greenpeace bei meiner Aktion ja auch, äh, habe ich ein altes Plakat genommen, die hatten ja früher immer dieses Plakat äh, Taten statt Warten, das fand ich auch ganz toll, bloß äh, da dann also nichts mehr passiert, da habe hab ich das dann einfach umgeklebt, also stand dann eben drauf Warten statt Taten. Das fanden sogar die Greenpeace teilweise witzig, wie wir die Aktion gemacht haben. Ja, gut, äh, im Grunde habe ich dann einen, einen großen Mix an Themen gehabt. Äh, wenig Spaß, muss ich sagen, aber trotzdem wurde es ganz gut angenommen, weil ich glaube, bewiesen zu haben, und das hat man auch gesehen unter meinen Videos, wenn man die Kommentare gelesen hat, ich hatte so gut wie keine Leute, auch Trolle haben sich da kaum noch irgendwie ausgetobt, aber kaum Leute, die, die da groß gemeckert haben. Es gab natürlich mal Verbesserungsvorschläge oder es gab auch Tipps, die, was ich noch nicht wusste oder sondern mal Leute selber ermittelt hatten, das fand ich auch ganz toll. Aber sonst im Großen und Ganzen muss ich dann gut gut angekommen sein. <lacht> Tja. Ich meine, sie geben ja auch, sie geben ja auch Quellen an, äh, wenn sie Dinge behaupten. Und, äh, klar. Das macht, das macht ja im Netz denkst nicht jeder so, so ordentlich. Nein, das, das sehe ich auch als echtes Problem an. Ich sag mal, das Internet, aber das kann man halt nicht ändern. Das ist halt so ein Mix an Leuten da. Viele machen ja nur Spaß da und. <lacht> ähm, Deswegen ist auch das Thema, also ich sag mal, die ganze Sache mit mit dem Geoengineering und, und Chemtrails, Hub und so weiter, deswegen äh, ist es, ich mal, der Gegenseite, die das ähm, als unglaubwürdig darstellen will. Äh, wird es von manchen Leuten leicht gemacht, weil die, also spr sprich jetzt die Aerosol Ausbringung jeden Kondensstreifen für ein Chemtrail halten. Das ist natürlich Quatsch. Nicht? Also Man muss da schon mal genau hingucken, sich vielleicht auch mal eine 50-Kamera kaufen und, und, und die Wetterbedingungen dann eben, ein bisschen was darüber muss man schon wissen, dass zu bestimmten Bedingungen das auch ganz normal sein kann, dass da mal länger so ein Streifen hängen bleibt. Nicht? Und zu anderen Themen eben auch. Es wird also von vielen, und da habe ich viele Leute also teilweise auch schon angerufen ich Leute, bisschen Sorgfalt wäre ganz nett für uns alle, ja? ähm, wenn ihr da Flops landet, dann sagen die Leute nachher, na ne, ist ja alles Quatsch. Ne? Und äh, das ist natürlich irgendwo schade. Ähm, insofern bemühe ich mich zumindest, das halbwegs durchzuziehen, dass auch wenn ich Videos von anderen übernehme, erstmal abchecke, ist da was dran oder nicht. Und wenn ich auch nur einen Verdacht habe, dass da ja, nicht alles mögliche stimmen könnte, dann lasse ich es auch sein. Da muss man eben enthaltsam sein, aber das Wort, das kennen heute ja eh wenige noch, dass man erstmal überprüft und dann brüllt. Die meisten brüllen erst und stellen nachher fest, das war nichts. Ne? Ja. Was ähm, haben Sie äh, denn beigetragen, Sie haben auch äh, Sie haben den Frieden angesprochen, was haben Sie beigetragen ja. mit Ihrer Arbeit, mit Ihrer Webseite, Ihrem Kanal zum Frieden? Ja. Also persönlich habe ich erstmal Folgendes gemacht, ich war schon in der ersten Friedensbewegung dabei, wir waren schon 1991 in Bonn. Äh, zu protestieren, ich habe da auch mit organisiert, da hat Greenpeace uns damals schon leider angeordnet, wir hatten schon alles fertig, auch von der Greenpeace-Gruppe, die ich ja geleitet habe, ich habe also die Greenpeace-Gruppe in Oldenburg, also von 1987 bis äh, ja, Anfang der 2000er Jahre da geleitet und war dann nachher, weil ich viel zu tun hatte, dann äh, nicht mehr so direkt so oft dabei, ähm, ja, mussten wir die wimpel einrollen und also Greenpeace wollte da eben nicht erscheinen mit mit dem emblem Der hintergrund war dass in den usa die leute ähm, ja, damit gewunken haben dass sie nicht mehr spenden wenn man also gegen natürlich angehalten auch dann durch durch verschiedene filme ich habe zum beispiel mal diesen tollen film draufgestellt ähm, es gab es im ersten weltkrieg mal wo dann ähm, die leute tagsüber gegeneinander geschossen haben aber zu weihnachten sich dann wirklich mal gemeinsam ähm Hallo? Sind Sie noch dran? Hallo? Okay, hier äh, war gerade eine kurze technische Unterbrechung. Ähm, ja, wir waren äh, gerade, äh, Sie hatten gerade gesagt, ähm, hatten sich glaube ich auf einen Film bezogen oder ein historisches äh, Ereignis, wo in einem Krieg vorübergehend die Feindseligkeiten eingestellt worden sind. Worum ging es da? Ja, genau, das war im ersten Weltkrieg, wo die Deutschen und die Franzosen sich bekämpft haben und äh, die haben tatsächlich das fertig gebracht Bei diesem lang andauernden Stellungskrieg, der da betrieben wurde, zu Weihnachten, äh, haben die sich gegenseitig Signale gegeben, also musikalischer Art und so, und haben dann tatsächlich Weihnachten äh, gefeiert. ja Das war natürlich überhaupt nicht äh, hoch angesehen bei den <lacht> Führungsleuten, wie die das Spitz gekriegt haben. Ich glaube, das sind auch Leute danach degradiert worden. Aber das ist natürlich ein tolles Zeichen, deswegen habe ich so ein Video mal draufgestellt auf dem Kanal, also um, um auch zu zeigen, weil die meisten wissen das gar nicht mehr, dass es sowas auch gab, dass das auch eine Lösung wäre, dass man sagt, ja, wir haben ja nichts gegeneinander, warum sollen wir jetzt den Befehlen gehorchen <lacht> und aufeinander äh, schießen, ja. Und äh, das ist ja sowieso das Ding. Ich meine, wir werden ja so in der heutigen Zeit so manipuliert und das ist natürlich auch mein Betreiben, äh, da was zu, zu sagen zumindest ist, weil... Man merkt ja förmlich, wenn man ein bisschen sensibel ist, wie Kriegshetze anfängt, nicht? wie das lange vorher vorbereitet wird. Nicht? Ich meine, man hat ja früher zu Regenzeiten und so, da war das eben das Reich des Bösen, die Russen nicht? und der ganze Kalte Krieg. Das wurde ja dauernd dermaßen seltsam dargestellt den Völkern gegenüber, wobei die teilweise auch Phasen hatten, wo die gut zusammengearbeitet haben, auch gerade so in Wetterkriegsrichtungen. Und, äh, aber es wurde immer dem Volk gegenüber, äh, ja, also ein auf schlechte Laune gemacht, obwohl das der Realität manchmal gar nicht entsprach. Ja, Also wir werden man uns ganz klar sagt, ja ziemlich verarscht und äh, das entweder aus monetären Gründen, wirtschaftlichen Gründen oder sonstigen und da stecken natürlich auch mächtige Lobbys dahinter, wo wir jetzt schon bei Krieg sind, äh, die natürlich nur dann die Kasse unheimlich gut klingeln haben, wenn sie am besten beide Seiten mit ihren Waffen beliefern können. Und das haben wir ja nun oft erlebt. Nicht? Ich meine im Zweiten Weltkrieg, was es gelaufen? Amerika hat Russland immer nur so weit mit Waffen beliefert und auch mal ein bisschen gedrosselt. Äh, nicht? Äh, und hat auch Deutschland beliefert, also über U-Boote sogar dann, also mit, mit äh, Sprit äh, Ergänzungsstoffen, die wir nicht hatten äh, Ford hat LKWs äh, geliefert und also da sind ja Sachen in jeden Kriegen gelaufen, nicht? was ist dann späterhin noch gewesen was der Neuzeit etwas näher ist äh, wie der Iran-Irak-Krieg da angeleiert wurde <lacht> hat Israel den Iran beliefert mit Ersatzteilen Munition und so Geschichten, also hauptsächlich Ersatzteile für, für Kriegstechnik halt und äh, ja, Amerika hat halt den halt Irak beliefert, ja, und so geht das natürlich, äh, kann man Kriege auch in die Länge ziehen und das, äh, selbst der Vietnamkrieg und diese Dinge hätten ja nicht so lange gedauert, wenn nicht die Waffenlobby äh, über ihre Politik, die da im Hintergrund läuft, dafür gesorgt hätte, dass das alles möglichst schön lange dauert. Das ist eben das Traurige und da werden eben Leute verheizt, ne? und der normale Mensch kann sich gar nicht vorstellen, äh, dass das mit, Mensch, das machen die mit den eigenen Leuten, ja, ne? deswegen ist es ja auch so ungeheuerlich. Ja gut, und diese Dinge habe ich halt eben auch gebracht und das gefällt natürlich bestimmten Kreisen gar nicht. Ne? Haben Sie denn viele Dinge sichern können, sodass Sie zumindest bei Bedarf äh, die auch wieder präsentieren können und sich da nachfassen ja, ja, Also wie ich anfing, ich sag mal mit der härteren Aufklärung, äh, dann 2004 oder 2005, äh, war mir das klar, dass ich da mich mit bestimmten Leuten anlege und das habe ich auch bestätigt bekommen, ich will jetzt nicht sagen, von welcher Seite, aber ich weiß genau, wer hinter mir her ist war mir ja klar, dass ich also A, alles sichern muss, zweitens aufpassen muss, wo die Grenzen sind, wo es richtig kriminell wird, das Ganze. Weil wenn Sie sich da mit einem industriellen, militärischen Komplex anlegen, das ist ja nicht so witzig. Ich bin jetzt zwar nicht die ganz große Nummer, aber durch die steigende Aufmerksamkeit der Leute und das ernst genommen werden, wird man natürlich für die Leute auch äh, unangenehm. Und äh, das habe ich dann auch zu spüren bekommen, dass also dann immer mehr die Presse sich bei mir einstellte und dann, ich war ja noch, ich sag mal naiv, war ich sowieso von Anfang an nicht, aber mit, mit dieser Infamie, die sich dann da rauskristallisierte, habe ich natürlich nicht mitgerechnet. Ne? Dass äh, sie, ich meine, vom Deutschlandradio war einer da, das war noch relativ harmlos, nicht? aber wir haben ja dann Sachen erlebt, also hier Kärner Show oder Spiegel TV, und so weiter, kann man nachher vielleicht noch ein bisschen näher dran ja, darauf eingehen. Die haben sich also wirklich ganz tolle Stückchen geleistet, ne? Also bei SPIEGEL TV, gut, das kann ich jetzt ja schon mal eben erzählen, ähm, das müsste auch noch, auf, nicht auf meinem Kanal, aber im Internet rumschwirren. Ähm, die äh, haben hier drei Stunden gefilmt, mit allen Vorgesprächen habe ich alles mitgefilmt, weil ich ja wusste, dass sie mich reinlegen werden versuchen werden jedenfalls. Also selbst die, die Vorgespräche habe ich also im Ton mitgeschnitten, wo ich verlangt habe, ich mache also hier mit euch nichts, wenn ihr nicht die Dokumente zeigt. Die haben die auch alle brav abgefilmt, aber gezeigt haben sie es nachher nicht, haben sie also gebrochen. Also das ist ein Video, das heißt, wen das mal interessiert, das müsstet ihr auf jeden Fall finden nochmal im Netz. Das heißt Spiegel TV unzensiert und ungekürzt. Also das ist wirklich ein Beispiel, wo man genau sehen kann, wie die Brüder arbeiten. Ja. Und äh, ja, das habe ich halt vielfach erlebt. Und äh, die, die neueste äh, Gegenwart, da kann man ja nachher nochmal drüber reden. Äh, zu den Filmen, äh, also gesichert haben wir alles. Also ich habe jedes Video, was wir selber hier äh, irgendwie bearbeitet haben, haben wir auf Festplatten. Und ähm, ja, äh, wir haben allerdings schon mal durchgeguckt. Ich glaube, es sind also 3.000 bis 4.000 Filme, die mit mir zu tun haben, schmieren sowieso im Netz rum. Weil viele Leute, die fanden die Sachen halt gut und haben die dann eben runtergezogen und wieder re-abgelodet. Das übrigens mal an die Community, macht das öfter Leute. Zieht das runter, ihr wisst nicht, egal von wem das Video ist, ob es nicht ganz verschwindet. Weil ihr kennt ja diese schönen Anzeigetafeln, in diesem Land ist dieses Video nicht zu sehen für sie. Ne? Oder so ähnlich klingt das dann immer. Also Zensur. Das haben wir nun schon seit Jahren. Das ist die eine Sache. Und eben damit das eben nicht ganz verloren geht. Nicht? Also auch vielen Dank nochmal für die Leute, die die Sachen wieder hochgeladen haben. Insofern stehen wir jetzt nicht ganz auf dem Schlauch. Ich kann mich da ein bisschen zurücklehnen und sagen, naja, so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Also da, da ist eine Menge noch im Netz von mir zu sehen. Das, das ist beruhigend. Ähm ja, ich... Ich denke, dass es vielleicht auch wichtig ist, auf einer Sachebene zu bleiben und Menschen nie persönlich anzugreifen und nur, nur Handlungen aufzuzeigen, die nicht gehen, was sich ändern muss. Naja, hm. ja, klar. Ja gut, das ist natürlich so ein Problem. Ähm, <lacht> Sie, sie bedingen sich ja aus und sie, also ich sag mal so, also ich bin sowieso nicht der Mensch, der andere angreift, ich versuche immer im Konsens irgendwie klarzukommen. also auch mit ganz konträren äh, Gegenstimmen habe ich gar kein Problem, weil man lernt immer dazu, das ist ja gar kein, gar kein Ding, manchmal stellt man ja auch fest, Mensch, so weit ist der gar nicht von, von mir entfernt in der Meinung, das sah nur so aus, ja. Und äh, aber es ist schon heftig. Also mit was für Methoden da jetzt äh, gearbeitet wird, mit Diffamierung und so weiter. Ähm, also wir haben jetzt das neueste Ding erlebt. Also gut, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, wo also Folgendes passierte. Ich bin jetzt ja schon immer mit spitzen Fingern mit der deutschen tollen Presse hier am Gange. Ähm, da meldete sich ein Journalist halt von ähm, von mitteldeutschem Fernsehen also ein Team, äh, und wollen etwas aufnehmen. Dann habe ich denen gleich gesagt, also Leute, ich mache es nur unter den und den Bedingungen, und das und das habe ich schon erlebt, das müsst ihr auch verstehen. Und wenn ihr mir zusichert, dass das, was ihr aufnimmt bei mir, ihr nachher schön selberlich aufschreibt, also ein Wortprotokoll macht, und mir dann zustellt und sagt, was ihr da verwenden wollt. Das haben wir oft brav gemacht, das fand ich auch ganz toll. Äh, war ich gar nicht mehr gewohnt von, von Westdeutschland, also die Ostler sind da anscheinend was genauer und äh, fairer. Bloß, was dann passierte, war eben gar nicht mehr witzig, ähm, die haben dann das Ding natürlich, also und für den Schnitt und so, sind eben für den Endschnitt ja auch diese Leute, die hier kommen zum Film gar nicht zuständig, die wundern sich manchmal selber, was dann herauskommt. Also das wurde dann auch ziemlich, ja, übel zu ja Recht geschnitten. Wobei der Beitrag vom MDR, also den ich verifiziert hatte äh, und unterschrieben hatte ja auch mit Rechten und so, das ging eigentlich noch. Dann kam aber Fakt, hat sich irgendwie dieses Material eben auch gegriffen, hat also so einen Kurzbeitrag gemacht, haben mir nur 58 Sekunden Sprechzeit gegönnt und haben dann auch noch wichtige Stellen überdeckt mit einer Sprecherinnenstimme. Also es war ein richtig übles Ding. Und haben mir dann also äh, so Dinge unterstellt, ähm, also auch fast so eine, so eine Art äh, rassistische Hasskommentar oder sowas, haben aber das vollkommen rausgeschnitten aus einem Vortrag, den ich bei dem mal ge gehalten habe, äh, nicht über Chemtris diesmal, sondern da ging es also schon darüber, ähm, also jetzt diese ganze Einwanderungsgeschichte, äh, wo für mich vollkommen klar ist, das Asylrecht muss vollkommen bestehen bleiben, das könnte man sogar vielleicht noch ausweiten, das wäre gar nicht das Ding für Leute, die wirklich Asyl brauchen. Äh, wogegen ich bin, da habe ich mich aber auch ganz klar aus dem Fenster gelehnt, ist natürlich, also jetzt eine maßlose Einwanderung und ich habe dann aufgezeigt, wie in den Jahren davor das schon vorbereitet wurde, dass eben die UN quasi dieses Papier schon geschrieben hat mit Migration und uns eben empfohlen hat, also 11,4 Millionen hätten wir zu nehmen und da stand ja wörtlich in etwa so drin, äh, auch gegen den äh, Willen der Bevölkerung müsste das durchgesetzt werden und äh, die Begründung war eben also um Wirtschaftswachstum zu fördern. So ganz kurz. Man kann das Papier ja abrufen auf der UN-Seite. So und ähm, also im, im, im Laufe dieses Vortrags da quasi äh, haben die da einen ganz kurzen Clip rausgeschnitten, vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen und mir dann um die Ohren gehauen. Und haben und, und da kann man da auch die Planung dran sehen, dann ein zweites Team losgeschickt, weil dieses Team war wirklich top. Ich kam da gut mit denen klar. Es waren drei junge Leute. Äh, die beauftragt wurden, das zu filmen bei mir, und äh, haben extra ein Team losgeschickt dann nochmal, äh, um da was zu konstruieren und zwar sind die unter anderem dann eben bei dem äh, grünen Landtagssprecher der grünen beim Niedersächsischen Landtag aufgetaucht, haben den dann wohl diesen kleinen Clip da nur vorgespielt und dann ist er gleich durchgestartet und gesagt, ja nee, also das geht ja gar nicht und so und so und so, einer hat ja überhaupt nichts in irgendeiner demokratischen Partei zu suchen. Äh, ja, so. Und äh, gut, das wird auch noch ein Nachspiel haben, das ganze Ding. Aber äh, so wird eben leider gearbeitet. Also ein absoluter, man muss wirklich schon sagen, Gossenjournalismus, der da läuft. Und meistens laufen solche Beiträge dann ja auch noch nicht irgendwie äh, so alleine über ein Thema, sondern sie packen drei, vier, fünf Themen zusammen, die möglichst unwahrscheinlich und verquirlt klingen. Ja? Äh, und packen dann, äh, wenn sie einen, sage mal, äh, unmöglich machen wollen oder unglaubwürdig machen wollen, mitten da rein. Die Ankündigung ist meistens dann auch schon der Gestalt, dass man dann also so vor sich hin redet, äh, so nach dem Motto, äh, bei Kerner haben sie es gemacht, bei Spiegeltiv auch, ja, glauben Sie denn wirklich, dass sowas möglich ist? Also wird gleich von vornherein so tief so gesetzt, naja, das ist sowieso alles Quatsch. Und was dann eben folgt, so ein Umfeld, ist auch ziemlich unglaubwürdig für die normalen Leute. Das ist schon dickes Ei. Naja, jedenfalls der Volker Bayus hier vom, vom Landtag, äh, das war aber keine Erstlingstat von ihm, ähm, hat dann ja äh, weiter das noch aufgebauscht, äh, indem die, die haben so lange also im Netz rumgesucht, bis sie, ich sag mal wirklich, also einen Wehrkopf gefunden haben, der dann irgendwo auf Facebook oder so dann äh, getönt hat, ja, wir, da müssen wir die Flugzeuge, müssen wir irgendwie abschießen oder so und andere hat dann so einen Kommentar losgelassen, ja, ich kaufe mir jetzt einen Laserpointer äh, und dann, äh, ja, dann mache ich da was. Ja. Äh, absolut quirlige Schiette, muss man sagen. Äh, und dann sagte er aber dann wieder, haben sie dann einen eingeblendet, der also dann irgendwie renommiert sein soll. Ja, das geht also nicht um diese normalen Laserpointer, die die Leute so kennen, sondern es gibt auch extrem starke Laserpointer. Dann blendeten sie so ein, ja, so ein, so ein Ding aus dem Netz ein, wo man die Dinger kaufen kann. Also, wenn die wirklich gefährlich wären, dann hätte man das gar nicht so zeigen dürfen. Jedenfalls, da stand dann also Laserpointer 5000 Milliwatt. Ja, von den Leuten, die das sehen, die wissen meistens nicht, wenn sie keine Techniker sind, was es überhaupt bedeutet. Also Milli heißt Tausendstel, also 5000 Milliwatt sind 5 Watt, so. Ich habe dann, also in einer Entgegnung habe ich geschrieben, also Leute, das ist die Kraft von zwei Glühbirnen, die du im Fahrrad na, vorne im Scheinwerfer hast. So, und damit schießt du garantiert kein Flugzeug ab, das ist doch vollkommen klar. Die haben dann gesagt, ja gut, man kann einen Piloten blenden und und und. Gut, jetzt kam raus, äh, weil es schon wieder so einen Beitrag gab irgendwie, ähm dass sie die Pilotenvereinigung jetzt tatsächlich gefragt haben und es gibt tatsächlich Leute, die so einen Blödsinn machen. Es gibt ja auch so Spotter, die also dauernd nur Fotografien machen von, von Flugzeugen und warum die da mal einen Laserpointer rummachen, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es da ab und zu mal dazu gekommen, dass tatsächlich da irgendwelche Blendwirkungen eintraten. Aber es gab nur einen Fall von 500 Fällen, die irgendwie da in der EU mal festgestellt wurden, äh, wo da irgendwie mal einer geschädigt wurde. Also die Augen verblitzt oder sowas. Naja, aber es wurde halt so hoch gepusht, und der, der Volker Barrios dann auch so, ja, also wenn man jetzt äh, Flugzeuge zum Abstoß bringen würde äh, und Leute gefährdet, ja, das geht ja nun gar nicht. Und es wurde dann also richtig in die terroristische Ecke geschoben und mir dann äh, quasi äh, unterschoben, äh, ja, da ich ja quasi hier jetzt so der Hauptbetreiber von dieser Kritik gegen äh, diese ganzen Wettergeschichten bin, hätte ich ja eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass solche Leute also da nicht sowas machen. Ja, wie soll ich das denn machen? Ja. Ich meine, selbst wenn einer da irgendwas vorhätte... Ich meine, ich kenne die Leute ja gar nicht. Also ein absoluter Quirlschweiß, den die da gebracht haben. Und das ist eigentlich äh, ja, für einen, Landtag, der im äh, Landtag eine relativ führende Stellung einnimmt, also eigentlich nicht angebracht, äh, da so rumzutönen. Das fand ich auch ein bisschen enttäuschend, doppelt enttäuschend natürlich, dass er auch noch ein grüner äh, Parteikollege ist. Ich bin ja seit 31 Jahren bei den Grünen halt immer noch. Und äh, das fand ich schon ziemlich unmöglich. Im, im Hintergrund, die Kommentatoren sagt dann, ja, es würde ja auch schon ein Parteiausschlussverfahren gegen mich laufen. Ja, das fand ich ja noch toller, da wusste ich ja selber noch gar nichts von. Also ich hatte den Faktbeitrag gar nicht gesehen, das war ja auch gar nicht angekündigt, weil der zwei Tage vor dem vereinbarten Termin gesendet wurde äh, mit dem MDR. Ja, und das war natürlich, das war total äh, der Hammer. Dann rief mich jemand an, Mensch, äh, hast du gesehen, du warst bei Fax? Nö, Fakt, nö, habe ich natürlich nicht gesehen. Ich gucke das Ding an und erfahre aus dem Fernsehen, dass Partei auch schon das Verfahren gegen mich läuft. Also das war total irre. Und äh, ja, die Grünen in Oldenburg tauchten dann auch gleich ab, weil ja keiner wieder dafür verantwortlich sein wollte. Und äh, die Story, die werde ich also nochmal ausführlich zum Besten geben äh, im Internet, was da an unmöglichen Sachen äh, passiert ist. Ne? Ich bin also jetzt gerade dabei, äh, hier lange Sachen zu schreiben, äh, was sie mir da pseudomäßig vorwerfen. Ich konnte also, äh, soweit ich das sehe, fast alles aushebeln, weil die haben jetzt bei der sogenannten Beweisführung, ja, Quellen benutzt, also Psyram zum Beispiel, das ist der Nachfolger von Eso Watch ist ja dann eingestellt worden irgendwann, weil da dermaßen viel Klagen liefen wegen Verleumdung und so weiter. Also absolut schlimmes Ding. Sonnenstaatland wurde dann irgendwie als Quelle genannt. Die sind ja noch krasser drauf. Die haben unter anderem, die sind neulich mal gehackt worden von irgendwelchen Leuten und dann kam man an interne Unterlagen von denen ran. Die werden auch staatlich bezahlt, das muss ich mir vorstellen. Die meisten kennen den Laden gar nicht. Und da sind dann tatsächlich Anleitungen drin, also ziemlich geheimdienstmäßig äh, aufgebaut. Also wie beobachtet man Leute, wie verhält man sich mit dem Auto, dass es das nicht auffällt und all solche Tipps. Und das Schärfste war an Papier, ich will da jetzt nicht das auswalzen, aber das lese ich mal kurz vor, ein Papier von Sonnenstadtland, und zwar in der Ecke unten links steht auch SSL. Also das ist ganz klar, das ist nicht von irgendjemandem, das war ja auch auf deren Seite. Da steht drüber, wirksame Zersetzungs- und Einschüchterungsmaßnahmen gegen Zielpersonen, in Klammern ZP. Da wurde dann definiert, also wie man gegen die Zielperson direkt vorgeht, gegen Freunde der Zielperson, gegen Verwandte der Zielperson, gegen sonstige Kontakte, gegen Arbeitgeber und so weiter, mit fingierten Briefen, mit, mit Unmöglichmachen und, und, und. Aber auch direkte Tipps, wie man mit den Leuten umgeht, bei einer persönlichen Begegnung absichtlich oder zufällig herbeigeführt, Drohung, Ausübung körperlicher Gewalt, Schlagstock, Pfefferspray und so weiter, massive Drohungen, und, und, und dann auch ähm, Anrufe, wenn jemand eine Frau hat und, und unterstellen, ja, die ist mit dir und der Frau gesehen worden und so. Also wirklich Zersetzung, man steht auch drüber, wirksame Zersetzungs- und Einschüchterungsmaßnahmen. Also mit solchen Sachen hat man zu tun und sowas wird dann teilweise als Quelle benutzt, also bin ich nur am Staunen. Ja. Also entweder muss man eine hohe Naivität unterstellen von denen, die solche Quellen benutzen, oder Absicht, was noch schlimmer wäre. Unten steht dann unter dem Papier, diese Auflistung ist unvollständig und soll unsere Außendienstler zu selbstständigen, zielgerichteten und effektiven Zersetzungsmaßnahmen gegen fast äh, alle beliebige Zielpersonen ähm, befähigen. Wichtig dabei ist, dass die Zersetzungseinsätze nie alleine zu fahren sind, sondern mindestens zu dritt und so weiter. Absicherung und so. Also äh, man hat es da schon mit sehr komischen ähm, wie soll man es mal sagen, Figuren zu tun. Also das habe ich jetzt in diesem Fall wieder gelernt. Mit so habe ich natürlich gar nicht gerechnet. Ja. Wer hat sich dann nochmal darauf berufen und wie hieß diese Seite genau? Also das ist Sonnenstaatland, wie man spricht, nennt sich das. Ja. Und ähm, die gerieren sich natürlich so, als wenn sie jetzt auch also eben Leute beobachten, die dann irgendwelche... Ähm, du Himmel, gesellschaftsschädliche Sachen unternehmen und so, aber in Wirklichkeit machen sie selbst die schlimmsten gesellschaftsschädlichen Sachen, indem sie da hier Tätigkeit vollbringen und wie gesagt, also jetzt Drohung, äh, körperliche Gewalt und so weiter kann irgendwie kein normaler Laden sein, wer solche Papiere da hat. Es sind übrigens auch Rechnungen äh, gehackt worden, äh, woraus dann hervorgehen, wo die ihre Gelder herkriegen und so. Das war ziemlich umfangreich, was da gehackt wurde. Ich will jetzt aber nicht in der Breite drauf eingehen. Aber es war eben hochinteressant, was da so alles eingesetzt wird, um Leute mundtot zu machen. Äh, ich bin selbst übrigens auch von der Antifa schon mal täglich angegriffen worden. Ich habe also nur eine Demo ge gefilmt. Und das mögen die aber nicht so gerne, der schwarze Block, wenn sie da mit ihren Transparenten rumlaufen. Also diese antideutschen Sprüche. Ne? Und äh, ich nenne nur mal so ein Beispiel. Da gibt es zum Beispiel, also die hat noch mal eine Internetseite. Sowas wird aber nicht verfolgt, ja? komischerweise, wo aufgerufen wurde... Also vergewaltigt deutsche Frauen, um das deutsche Erbgut zu schädigen. Das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen, wie irre das ist. ja. Aber solche Figuren gibt es. Die die schreiben das nicht nur, die meinen das auch so. Ja? Und das ist ein öffentlicher Aufruf zur Vergewaltigung. Das müsste eigentlich sofort strafverfolgt werden. Die sind dann auch angezeigt worden. Ich habe die Jungs auch mal angezeigt. Das hat jetzt aber nichts mit der Oldenburger äh, Antifa-Szene direkt zu tun. Aber so Sprüche haben die immer dann schön mit. Und da das schreitet auch keiner ein. Da fährt die Polizei mit, das ist folgende Ordnung. Wenn man hier, also ähm, also in Hamburg ist ein ganzes Dach bemalt mit mit die ganzen Ziegel da, mit einem riesen Aufschrift da äh, Deutschland verrecke und solche Geschichten und bei dem muss werden solche Sachen geschrien, da kümmert sich kein Mensch drum ähm, also scheint äh toleriert zu werden. Also ich finde ich find das total wichtig, dass es seriösen Antifaschismus gibt und ich finde und ich finde, das sollte nicht mit Hate Speech äh, mit Hate Speech vermischt werden, weder Hate ja. Speech gegen Minderheiten noch Hate Speech gegen Deutsche. Genau. Also ich, es ist ja so, wir haben ja so As Aktionen mit der Antifa gemacht damals, also ähm, aber das war eine ganz andere Antifa, nicht? also vor 30 Jahren, auch vor 20 Jahren noch. Also was da heute rumläuft an Volk, das ist ja dermaßen, äh, die, politisch haben die in der Regel keine Ahnung, die Brüder, ja, also die Masse jedenfalls, das Fußvolk da ja einige weniger dabei sein, die noch politisch überhaupt durchblicken, dass sie überhaupt wissen, was machen die da überhaupt. Weil wir haben zum Beispiel Aktionen gemacht, zusammen mit Leuten also aus der Szene, äh, wo, wo die Munitionstransporte hier von Norden haben vom Midgard-Hafen, dann immer, wenn die Amerikaner sind ja dauernd am Krieg treiben, da haben wir versucht, dann die Bevölkerung aufmerksam zu machen, Mensch, über euren Hafen laufen wir jetzt hier die waffentechnischen Sachen wieder. Nicht? Oder Bremerhaven und so. Nicht? Also mit den Leuten konnte man ja auch punktuell zusammenarbeiten, das ist ja gar nicht so, ich bin jetzt ja nicht irgendwie... Ähm, ich rede eigentlich mit jedem und wir können auch gut mit Sachen zusammenarbeiten, wenn wir gemeinsame Interessen haben, aber was da jetzt so rumfolgt, äh, rumläuft, ich wundere mich bloß, wieso die, die alten Antifa-Leute, die da noch ein bisschen was im Hirn hatten, da sich nicht mal äußern und sagen, sag mal soll, so geht's ja nicht, ja? kommt ja alles in ein schräges Bild, nur noch Schreiparolen oder auch in Oldenburg haben wir Friedensdemon gemacht, waren nicht viele Leute von uns, 15 Leute vielleicht so, und dann tauchten ja auch gleich wieder mit 10 Leuten auf und waren da nur am Rumkrakeln und am Stören und am Schreien und, und also... Das ist ja keine politische Auseinandersetzung. Ja, das ist doch alles Müll. Ja? Und, ähm, aber das scheint vollkommen toleriert zu werden. Nicht? Das ist, ähm, da, da schreitet keiner ein. Das wird mit zweierlei Master gemessen. Und ich weiß sowieso nicht, was das soll gegen Friedensdemos zu sein. Ne? Naja, aber ich meine, wer solche Sprüche schreibt? Ich habe das in Dresden mal erlebt. Ich bin mal extra nach Dresden gefahren, um mal zu gucken, was ist da los? Also Richtung Antifa und so. Und wenn man dann da so äh, transparente sieht, wo drauf steht, also Bomber Harris Do It Again. Oder ein Plakat, wo drauf stand, alles Gute kommt von oben und da sind dann Bomben abgebildet und das an diesem Tag, wo quasi, also ja das Tag da zur, zur Bombardierung von Dresden, da fragt man sich ja noch, haben die noch alle Mummeln im Kopf? Weil ich meine, wenn ich jetzt quasi förmlich verlange, schmeißt mal Sommerbomben auf den Kopf, ja da kriegen sie die auch auf den Kopf. Also was sind das für geisteskinder ne? also da, Aber auch da wird nicht eingeschritten. Da hat es Leute gegeben, die haben die dann angezeigt, der Verfahren eingestellt. Das ist keine Volksverhetzung. Also auf, Aufruf zum Massenmord also das ist einfach nur verrückt. Aber das, das, der normale Bürger kriegt das alles nicht mit. Man muss da eben mal vor Ort gehen und sich das angucken, dann kann man es beurteilen. Ja, ich habe ich hab auch die Bilder in der Presse gesehen von, mit von wegen äh, Bomber, mit dem Bomber Harris. Das, ja. äh, ich finde es ja, ja. ich find, ich find, ich find heftig. Also ich bin der okay. Meinung, da muss das gleiche Maß gelten, wenn man gegen Hate Speech äh, geht. Es darf gegen niemand ja. Hass verbreitet werden. Ja, und die Praxis sieht leider anders aus. Ne? Wir haben es ja direkt erlebt. Die, die können da eiskalt. Das war eine Demo, da war so der Bürgermeister dabei meiner meiner Ansprache. Da ging es also um Willkommenskultur und so. Ne? In Oldenburg waren, glaube ich, 2000 Leute da. Der hat da eine Rede gehalten. Und dann marschieren die da an dem Zug da mit so einem anti-deutschen Spruch rum. Die Polizei fährt denn daher. Und selbst, also wie, ich habe das dann dokumentiert, aber das mochten die wohl nicht, dass ich die filme dann. Ne? Und dann haben die sich erst bei mir vor der Kamera aufgebaut. So zwei kräftige Kerls. Und äh, gut, dann bin ich da weggegangen, weil das da keinen Sinn machte, bin ich dann äh, beim Postgebäude so eine Außentreppe hoch, so eine, so eine Flugtreppe halt und habe von da aus gefilmt. Während ich beim Filmen war, kamen von hinten zwei, die habe ich ja gar nicht bemerkt, da kam gleich eine Faust auf meine Kamera von hinten gedonnert. Ähm, dann haben die mir noch ein Bein gestellt, weil ich die Treppe dann noch runter wollte. Bin ich noch fast hingefallen. Unten haben mich dann drei, vier Leute noch empfangen, haben mir dann gleich äh, Sprudel da über die Kamera gegossen und solche Sachen. Da fuhr die Polizei dann hinterher im, im VW-Bus. Da habe ich gesagt: Hier, das und das ist ja gerade vorgefallen. Da vorne läuft einer von denen. Wollen Sie nicht mal eben aussteigen? Nö, wollen Sie nicht. Sie wollen nicht eskalierend wirken. Aha, fand ich ja sehr interessant. Dann bin ich also da weiter mit dem Auto mitgegangen und hab ich gesagt: Sag mal, Leute. Die haben mich dann nachher hinten reingelassen, nicht weil ich Angst hatte, sondern ich wollte ja, dass die einschreiben. Gut, sie selber wollten nicht, hatten wahrscheinlich Anweisungen. So, dann haben sie also so einen Zivilisten geholt, also einen Zivilpolizisten. Und der kam dann, setzte sich auch noch rein ins Auto und gesagt, gut, dann können wir jetzt einmal hin, da vorne läuft einer mit einer braunen Jacke, der war wohl dabei. Von hinten konnte ich das nicht voll erkennen, aber es sah so aus. Nein, auch der stieg nicht aus. Ja, dann fragt man sich, was ist denn hier los? Ist man da vogelfrei, oder? Ich habe den ja nichts getan. Ich, ich wollte das nur dokumentieren, was da läuft. Aber jetzt nicht irgendwie, um das jetzt äh, gegen die auszulegen, sondern ich wollte nur die ganze Rede, habe ich aufgenommen, vom Gewerf Gewerkschaftsmenschen, vom Bürgermeister, ja, halt eine Dokumentation über diese ganze Demo. Aber die haben wirklich, denen tut keiner was. Das ist, und das ist nicht der, der einzige Fall. Wir haben eine ganz andere Ein äh, Geschichte, wir haben hier einen Fall gehabt, da ist einem das Auto abgefackelt worden, also alles nicht so witzig. Und das waren jetzt nicht irgendwelche rechten Leute oder wo man dann sagt, das könnten ja Nazis gewesen sein und auf die haben die jetzt einen Hass oder so. Ich meine, ich bin wie gesagt seit 30 Jahren bei den Grünen, das ist man normalerweise ja nicht, wenn man die Nazikappe kappe aufhat, ne? Tja, so sieht's aus. Also, was, was ich kenne, ist, dass man versucht, an Leute, die zu gemäßigt sind, die man, den man nicht in die ganz linke oder ganz rechte Ecke stellen kann, einfach mal jemand daneben zu stellen, der auch so an der Ecke kommt, Na ja, klar. Also ja, oder einfach zu behaupten. Ich meine, die behaupten ja Sachen von mir, das ist ja nur noch irre. Ja. Das ist. Äh, aber da macht ja inzwischen macht ja da, also machen ja staatliche Institutionen dabei so kooperativ mit. Das ist ja der Gag auch noch. Also jetzt um mal bei der Motorsdemo in Oldenburg zu bleiben die Antifa-Leute, die vorher da rumkrakeelt haben und wo wir gesagt haben, äh, zeigen Sie mir mal, ob die jetzt eine Demo-Genehmigung haben, weil wir hatten die, ja? Ähm, hatten die natürlich nicht. Und dann sind die immer näher an uns reingerückt, bis sie also uns direkt fast auf die Füße getreten haben. Ich sagte, schreiten Sie doch mal bitte ein, ja? Und weisen Sie die zumindest ein, dass sie nicht mal 10 Meter weggehen hier von uns. Das wollten die nicht. Da musste ich erst massiv werden und gesagt, wenn Sie das jetzt nicht machen, dann, dann rufe ich Ihre leitende Stelle an. Das kann ja wohl nicht angehen, was, was passiert hier? Also man merkt richtig, da ist, ich weiß nicht warum, Entweder eine Art von Kooperation da oder die wollen es da nicht irgendwie verderben oder politisch, ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Auf jeden Fall, die haben nachher schön Freundlich miteinander geredet, die Antifa mit denen und so weiter und, und wir wurden nur behindert, ja. Also das ist nicht mehr witzig, ne. So sieht's aus. Das ist die Praxis und das, das ist ja nicht nur in Oldenburg so, das läuft, wir kriegen ja, ich kriege ja viele Telefonanrufe, was da so als ich hab Spiel, ne? Das ist schade. Normalerweise müsste mit gleichem äh, Maß gemessen werden. Ja. Ja, ich, ich, was ja auch oft gemacht wird, gegenüber kritischen Stimmen, äh, genauso ein Wort, also ähnlich undefiniert wie Hate Speech, ist Verschwörungstheorie. Mir fallen ja. mindestens drei verschiedene Deutungen ein, was das sein soll. Und dann wird da ja. manchmal einem so ein Wort an den Kopf geworfen von Leuten, die zu faul sind, sich einen Text durchzulesen und sich genau. ein äh, Bild zu machen, ob das fundiert ist, und, sondern einfach nur, habe ich noch nicht gehört, muss Verschwörungstheorie sein. Genau. Ich hatte ja als Light-Video äh, eine super Aussage drauf von äh, Hermann Scheer, ja? äh, der quasi, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ging immer auf, wenn die Leute das erste Mal auf dem Kanal waren, wo er so sagte, ja, man sagt immer Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie, wenn man ja so ein Thema wegbügeln will, so. Also etwa sinngemäß hat er das so gesagt. Und äh, ich habe es, glaube ich, sogar wörtlich hier. Moment. Es gibt natürlich einen Totschlagsbegriff Verschwörungstheorie, sagte er, der alles abtun soll und was in dem Zusammenhang Vermutungen, konkreten Verdachtsmomenten und so weiter da ist und womit, man ja, und womit dann ja unterstellt wird, indirekt, äh, mit diesem Totschlagsbegriff, es gebe keine Verschwörung. Aber natürlich gibt es Verschwörungen, selbstverständlich. Und die beste Möglichkeit von Verschwörungen abzulenken, ist einfach zu sagen, ach, Verschwörungstheorie, aus der Luft gegriffen, irgendwie herbeifantasiert oder so etwas. Aber die Vorgänge, die nun wirklich einigermaßen dokumentiert sind, sind alles andere als Verschwörungstheorie. Es waren Verschwörungen. Die Aufgabe bleibt, dass institutionelle Vorkehrungen getroffen werden müssen, die allesamt mit Transparenz zusammenhängen, damit sich eine Demokratie vor ihren Unterminierern schützen kann. Und dann hat er was ganz Gefährliches gesagt. Der Feind sitzt innen. Heute mehr denn je. Und nicht mehr außen. Er sitzt mehr denn je innen. So. Also innen in einem selber, dass man selber unbewusst ist? Nein. In der Regierung. So ist das zu verstehen. Und der hat ja auch, ich meine, ich will jetzt nichts unterstellen, aber er ist seltsamerweise ein paar Monate danach. Verstorben. Ich meine, das muss jetzt nichts miteinander zu tun haben, aber er hat bestimmt, er hat sich sehr angelegt. Er hat sich auch mit der, ich will jetzt auch keine, keine äh, Verschwörungstheorie jetzt hier äh, produzieren, es war bloß sehr seltsam. Er hat sich massiv natürlich eingesetzt für regenerative Energien, ist natürlich der Energielobby dermaßen auf die Füße getreten und hat denen auch Umsatz gekostet. Das muss jetzt aber nichts mit seinem Tod zu tun gehabt haben. Ne? Aber ich sage mal, er war, er war ein aufrechter Mann, der auch, ich hab, bin extra mal nach Hamburg gefahren, äh, zum Vortrag von ihm, und habe ihn auch hier mal, wie er in Oldenburg war, da saßen wir auch mal in der Kneipe beisammen. Ähm, der, der hat auch die eigenen Leute ja nicht geschont. Wenn die Mist gebaut haben bei der SPD, hat er es auch benannt. So Solche Leute findet man ja selten. Ja? Und äh, so ich weiß, war er ja auch mal für ein höheres Amt, also er äh, war er sowieso schon ganz gut aufgestiegen da, ähm, äh, als Wirtschaftsminister irgendwie angepeilt. Das durfte natürlich nicht passieren. Nee? Und äh, wenn man sich die Reden mal anhört von ihm, also hat er hat da wirklich fast getobt manchmal, äh, speziell jetzt gegen die, die Atomlobby, die ja quasi diese Rückstellung von zig Milliarden hatte, ja, die sie nicht versteuern brauchten und was weiß ich alles, und er äh, hat darauf eben ganz deutlich hingewiesen, dass das eigentlich ein Unding ist, was da passiert, ne? und so. Ne? Also gut, also ich halte nach wie vor viel von dem Mann, er ist leider eben verstorben, das ist eben schade, nicht. aber er hat sich wirklich voll engagiert, äh, war mit Herzblut dabei, das findet man ja heute nicht mehr so viel, ne. Ja. ja, und er hat es gewagt, das auch zu sagen, ja. Ich meine, das ist ja nun ein Ding, das ist nicht gut angekommen, was er da gesagt hat. Er hat sich gesagt, da, das war im Rahmen eines Interviews, wo er sich über äh, die NATO-geführte Geheimarmee Gladio ausgelassen hat. Das fasst ja auch keiner an von Politikern, ja? Auch wenn sie es wissen, dass sowas passiert. Da gibt es ja gute Vorträge hier von dem Schweizer, ich komme jetzt nicht aus dem Namen. Ähm, der der auch hier bei der 9-11-Konferenz in Berlin dabei war, da war ich auch schon mit dabei. Ich habe das übrigens alles dokumentiert, das hat ja keiner mehr geschafft, wir haben die Dokumente davon. Ähm, da, ähm, darf, ich, darf ich an einer Stelle korrigieren? Ja. Zumindest kurzzeitig haben sehr wohl Politiker Gladio angefasst, da gibt es eine Resolution vom Europaparlament, aber es ist wieder eingeschlafen. ja ja nein, ich sag auch nicht, dass es keiner angefasst hat, aber ich sag mal, in der Breite wurde das nicht richtig verfolgt. Ne? Das stimmt auch so, oder? Ja, es ist, es ist nicht mehr, die sind nicht dran geblieben richtig am ja, Thema. Ja, genau. Das Re Europaparlament ja. hat sich beschwert und wollte Aufklärung, was da gelaufen ist bei der NATO. Und ja. danach wüsste ich nicht, dass das Europaparlament als Ganzes danach nochmal irgendwie nachgehakt hätte. Genau. Also in Italien ist da einiges passiert. Ja. Da hat sogar der damalige Ministerpräsident hat das ja sogar im Fernsehen gesagt, ja. dass ist, das es ist so war, ja. diese Dinger. Und das hing ja auch mit Aldo Moro, mit dem Mord und dem ganzen Zeug. Da sind ja auch so komische Sachen da gelaufen. Äh, da kann ich jetzt auch nicht genau sagen, ob da Gladio jetzt voll drin stand. Das ist ja nicht voll nachgewiesen worden. Aber dass, dass es diese Geheimarmee gibt, dass sie also Anschläge auch gemacht haben äh, aus bestimmten Interessen, äh, das war klar. Ne. Und... Ähm, ja, wie gesagt, es gibt da sehr gute Vorträge und auch ein Buch hier von, von dem äh, Schweizer, ähm, ich komme es bloß nicht Dr. Daniele Ganser. Genau, der, der Herr Ganser, der ja auch wirklich äh, seriös arbeitet, soweit ich das etwas einschätzen kann. Ja. Ja, und da hat eben Hermann Scher auch was gesagt. Und das war eben mit dieser Verschwörungsdinge und eben auch mit dem Feind, er sitzt innen, da meint er jetzt nicht eben psychologisch in einem selber, sondern der sitzt wirklich mit in den Institutionen drin. Das heißt nicht, dass jetzt alle schräge Vögel sind, aber es sitzen Leute da drin, die da nicht reingehören, wenn man so sagen. Ich ja. denke, denk, äh, Dr. Daniele Ganzer ist auch ein gutes Beispiel. Er sagt auch immer dazu, wie sicher er sich mit etwas ist, also was, was Vermutungen sind, was Weitere. er für wie Wiesen ansieht. Und da ja. denke ich, ist er ein, ein sehr gutes Vorbild, wovon äh, viele, viele Blogger lernen können. Natürlich, der ist absolut seriös, sehe ich auch so. Ich bemühe mich ja auch, das so zu machen, ich sage Leute, mich rufen ja auch Leute an zu bestimmten Themen, ich sage Leute, ich gehe deswegen nicht an das Thema ran, ich weiß, da ist was dran, aber ich habe einfach noch zu wenig Informationen. Ja? Und, äh, oder manche, die dann ganz aufgerichtet sind, Mensch, weißt du denn, das musst du doch berichten, Ich sage, nee, nee, langsam, langsam. Ja? Weil äh, man kann seinen Ruf sehr schnell äh, ruinieren, äh, den aufzubauen, äh, das ist aber schwieriger. Und wenn man dann ein paar Mal äh, überführt wird für irgendeinen Mist, den man da erzählt hat, ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht nicht. Und man braucht noch nicht mal lügen, man braucht nur reingefallen sein mal auf was. Ich meine, mir ist das auch ein, zweimal passiert, da bin ich auch irgendwas reingefallen, hab's dann aber auch korrigiert. Ne? Das äh, kann natürlich passieren, man ist ja auch nur ein Mensch. Ne? Tja ist eine spannende Sache, so langweilig ist das nicht das Thema oder die ganzen Themen, wo ich mich mit beschäftige. Und äh, Aber auch mal positiv gesehen, äh, äh, es halt einen auch ganz schön wach und wir haben tolle Leute, mit denen man da zusammenkommt. Äh, ich hätte auch das Wissen nicht, wenn ich nicht so viele Sachen anzapfen hätte können. Ich habe also aktiv Leute besucht, damals hier wie äh, Wackersdorf am Gange war, also wie Wiederaufarbeitungsanlage in Bayern. Da hatte ich einen, einen Doktor zum Beispiel gesehen, Ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema, aber hat halt auch mit Atom zu tun ja wo ich da eben sehr engagiert war, bin ich mit der ganzen Familie hingefahren, nur weil ich den habe ich im WDR gesehen, dass der sich eben gegen diese Anlage als Doktor aus dem Fenster lehnt und da äh, was macht. Sind wir da hingefahren, super. Mit dem da, äh, der hat uns alles mögliche auch gezeigt, anschließend noch eine Demo dann eben am, am Zaun da lang und so. Ähm, das sind die, diese engagierten Leute, die das mit Herzblut machen, da lernt man eine Menge dazu, weil die sind teilweise so am forschen und am machen. Teilweise haben die gar keine Vorkenntnis vorher gehabt, aber die haben sich dann so reingebohrt in die Themen. Das ist erstaunlich, was dann ähm, da ein Wissen da ist. Also rein autodidaktisch auch, ja. Und äh, das zeigt eben immer wieder, äh, ohne ähm, dass es irgendwo wehtut, macht man das auch nicht. Ne? Und schon gar nicht ohne Geld zu bekommen dafür. Ne? Also ich kann nur sagen, und ich bedanke mich auch für die Leute, die in anderen Themen da unheimlich gut am Ermitteln waren, auch mit Gefährdungen teilweise bei den Ermittlungen. Wenn wir das nicht hätten, wäre das traurig. Ich meine, es gibt ja auch hier so, so kleine Organisationen, die ein bisschen diesen Leuten helfen. Also ich habe das bisher noch nicht nötig gehabt, aber diese Whistleblower... Organisation, ne? da hab ich habe eine Frau kennengelernt, die hat dann zumindest auch mal dafür gesorgt, dass ich dann, ähm, wo also hier ähm, bei der evangelischen ähm, der Erwachsenenbildung oder was das war, also es war gar nicht jetzt hier, ähm, durfte ich mal dabei sein und mal so ein Gegenstatement machen, also am Samstag, da ging es also um diese ganze Geschichte hier äh, mit Klimakatastrophe und Geoengineering und, und was man da alles vorhat. Äh, da war auch der Kassel, Professor von Krassel mit dabei und, und etliche Choreografien. Äh, das fand ich schon ganz erstaunlich, ähm, dass ich da, da eben mit äh, mal die Gegenposition vertreten äh, konnte. Ja? Und ich bin auch einiges da an meinem Stand da noch losgeworden an in, in Informationsbüchern äh, und, und Sachen. Ähm, also, das hilft dann schon manchmal mit. Ne? Und deswegen, also das ist bei, bei mir ist es ja da rein der Witz, wenn man mich als Verschwörungstheoretiker äh, abtun will. Also mein ganzes Leben war bisher seriös und äh, warum sollte ich auch so viel Geld äh, an die Wand klatschen, indem ich eben meinen Beruf nicht mehr ausübe. Ähm, also ich bin da schon daran interessiert, das alles seriös zu bringen und ich habe so viel Dokumente. Deswegen lässt sich mit mir ja auch gar keiner auf ein Zielgespräch ein, öffentlich. Ja? Es wird nur mit Schlagworten gearbeitet, mit Totschlagworten, also... Neuestes Beispiel, eine ganze Seite in der FAZ, also sogar eine und eine Drittelseite. Auch wieder übliches Muster, 62 Mal in dem Artikel Verschwörungstheorie ja, oder Verschwörungsglauben und all solche Schwurbildthemen halt. Dann, ich weiß nicht, 11 Mal Reichsbürger, äh, hohle Erde. Also ich weiß nicht, alles dubiose wurde da reingepackt, so als Vorspiel, sag ich mal. Also erstmal so die zwei Drittel des Artikels, dieses ganze Vorspiel. Dann haben sie sich so eine, so eine arme Frau gegriffen, die irgendwie eine Aussteigerin aus der Verschwörungsszene war, so wurde die vorgestellt. Die war aber, also die tut mir eigentlich nur leid, als Opfer missbraucht worden, weil sie dann selbst sagte ja, sie wäre dann so aufgeregt gewesen, sie hatte schon Selbstmordgedanken und konnte nicht mehr schlafen und was weiß ich alles und ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, die hätte dann auch äh, sich gar nicht mit solchen Themen, glaube ich, beschäftigen sollen, das wäre besser gewesen. Aber die wurde dann so quasi gebracht, ja, die ist jetzt, äh, die versucht jetzt Leute aufzuklären, dass das ja alles Quatsch ist und so weiter, was ihr da widerfahren ist ich sagte aber selber, dass sie keine Ahnung hat von Politik und sowieso und so. Und Aber so wurde, und ich irgendwann kam ich dann natürlich ins Gespräch. Ne? Und und Herr Hörstel auch noch, weil der auf einer Demo von uns gegen äh, Chemtrails und, und Aerosol-Ausbringung da auch mal ein paar Takte zu gesagt hat, aus seiner Sicht, dass es eben stattfindet und so weiter und dass man damit aufhören muss und und und. Da wurde der auch mit gleich verbraten. Aber ich war dann eben der Hauptpunkt, äh, auf den sie es abgesehen hat. Also ganz interessant, das Ding, das kann man sich auch auf... Ähm, ähm, im Internet ansehen und zwar am 29.10. ist das als Druckwerk erschienen da bei der FAZ und einen Tag später dann eben auf FAZ Online. ja Ich werde das aber demnächst auch veröffentlichen mit, mit Kommentaren. Ich habe mir den Text also gegriffen und habe dann meine Kommentare dazu gepackt, um das einzeln auszuhebeln, was sie da für ein Mist wieder vollbracht haben. Das muss man wirklich sagen, das ist ein, ein dermaßen schlimmes Personal, was da anscheinend rumläuft inzwischen, dass es solche Dinge tut. Also gegen jeden Pressekodex gruselig. Also wenn Sie das Ding äh, sich mal durchlesen dann äh, oder vielleicht schon gemacht haben, dann... Erstaunt man, glaube ich, nur. Also 62 mal Verschwörungstheorie ist schon die Härte, das habe ich überhaupt noch uns erlebt. Naja. Ich habe schon mal erlebt, dass man mich als Verschwörungsideologen bezeichnet hat, ohne Begründung. Gut, da habe ich ja. gedacht, das ist noch von Vermeidungsäußerung ja. gedeckt, wenn da jemand so eine ja. Assoziationskette hat. Meinetwegen, das war einfach nur ein Satz. Meinetwegen. Ja. Aber das ja, ja, hört Ideologen, sich schon heftig ja, ja. an. Ideologen hatten es auch dabei, genau. Ich habe es jetzt gar nicht mehr alles im Kopf, aber ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, äh, was da alles an, an schönen Begriffen bei war, also absolut irre Also, naja, und also ich habe da jetzt ein Ding gemacht, ich glaube, das sind 14, 15 Seiten oder so, <lacht> um das mal alles schön auszuhebeln, weil ich bin da sehr gründlich. Ne? Also, ähm, das, das, das kann man ja nicht auf sich sitzen lassen, so ein ehren Kram hier. Ne? Das ist auch manchmal ist es spannend, ja. sowas äh, psychologisch äh, auseinanderzunehmen oder mit einem, oder einem Rhetorikbuch daneben zu lenken. Ah, da gibt es, wie heißt das, iristische Dialektik von Schopenhauer. Da hat, eine, hat der Schopenhauer, der Philosoph, eine ganze Menge äh, fiese psychologische Tricks äh, ja. aufgeführt. ja. ja, ja. Das wird ja, auch viel benutzt. Ich, ich, ich mache es dann ja auch so, dass ich quasi also einfach Zitate bringe. Ich meine, sowohl jetzt mit der grünen Nummer, die da gelaufen ist, als auch jetzt, wenn Journal journal kommen. Also wenn jetzt zum Beispiel sagen, Verschwörungen äh, gibt es nicht. Also das haben wir ja auch so in dem FAZ. Also wenn Verschwörungen gibt es zwar, aber nur in kleinen Maßstab stand dann da so drin. Ne? Ja, ich meine, dann sage ich, äh, ja, was hat denn Kennedy gesagt? ne? Ich will jetzt nicht das ganze Ding loslegen, aber Sie wissen ja wahrscheinlich, was er da in der Rede da mal gehalten hat. Nicht? Dass es eine natürliche Abneigung gegen Geheimgesellschaften und Geheimbünde gibt. Auch, auch das, wenn man diese Wör Worte oder die Organisationen in, in Mund nimmt, ist man ja auch schon wieder auf Verschwörungstheorie kommt. Aber er hat ja noch viel mehr gesagt. Er hat ja gesagt, ähm, das Überleben unserer Nation hat keinen Wert, wenn unsere freiheitlichen Traditionen nicht ebenfalls fortbestehen. Es gibt eine sehr ernste Gefahr dass der Vorwand der Sicherheit missbraucht wird, um Zensur und Geheimhaltung auszudehnen. Nicht? Und ich habe nicht die Absicht, so etwas zu dulden, sofern es unter meiner Kontrolle liegt. Wir haben es mit einer monolithischen und ruchlosen weltweiten Verschwörung zu tun, die ihren Einfluss mit verdeckten Mitteln ausbreitet, mit Infiltration statt Invasion, mit Umsturz statt Wahlen, mit Einschüchterung statt Selbstbestimmung, mit Guerillakämpfern bei Nacht, statt Armeen am Tag. Es ist ein System, das mit gewaltigen menschlichen und materiellen Ressourcen eine komplexe und effiziente Maschinerie aufgebaut hat, eine militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen verbindet. Ihre Pläne werden nicht veröffentlicht, sondern verborgen. Ihre Fehlschläge werden begraben, nicht publiziert. Andersdenkende werden nicht belobigt, sondern zum Schweigen gebracht. Keine Ausgabe wird in Frage gestellt, kein Gerücht wird gedruckt, kein Geheimnis enthüllt und so weiter. Ich will es nicht alles vorlesen, kann man sich ja alles anhören auf YouTube. Ähm also bitte, es gibt keine Verschwörung, sehr witzig. Äh, auch ein Verschwörungstheoretiker, so behandle ich das, dann. das. Was ich daran besonders makaber finde, ich habe in der Zeitung äh, Free 21 gelesen, dass das Wort Verschwörungstheorie erst so richtig Konjunktur bekommen hat, als verschiedene Hypothesen über den Kennedy-Mord in Umlauf ja. gewesen sind ja, genau. und dass CIA das nicht gepasst hat. Und die CIA genau. hat diesen Begriff Verschwörungstheorie erst überhaupt richtig äh, bekannt gemacht, wobei ja, ich glaube, ja ja genau erfunden sogar. Ich habe hier auch gerade ein Papier über Verschwörungstheorien. Genau Erfindung des CIA. Äh, im, Im Konzeptpapier heißt es, Kritiker sollen beschuldigt werden, mit Theorien verheiratet zu sein, die sie aufgegriffen hätten, bevor Beweise vorliegen. Die Verschwörungstheoretiker seien politisch motiviert, von finanziellem Interesse getrieben und ihre eigenen Theorien vernarrt. Also das war die Bedienungsanleitung, wie man dem Volk die Verschwörungstheorien äh, verkauft. Das ist aus dem Konzeptpapier des CIA, was ich hier äh, zitiere. Ja. War das damals ähm, nicht noch so, dass man gemeint hat, das wären häufiger Kommunisten und heute meint man eher, die wären weiter rechts, die Verschwörungstheoretiker. Also naja, und dies passt. Ne? Genauso wird der Begriff Verschwörungstheoretiker als emotionale Schlagwortkeule auch heute noch verwendet. Ne? Und so weiter, das wissen wir ja. Aber das, ist, das sind Konzepte vom CIA, richtig. Und das, wie Sie schon sagen, das ging los äh, wo man plötzlich merkte, bei, bei Joe F. K. Mord stimmte ja nun einiges nicht. Ne? Und das sprach sich rum. Nicht? Und in den USA soll es ja so sein, das hätte die FAZ ja auch, ich glaube, in der FAZ stand, dass also fast die Hälfte der Leute jetzt schon äh, glauben, dass es Chemtrails gibt. Und das muss natürlich unbedingt verhindert werden. Und es ist ja, es ist so dumm auch noch, also die, die, die gute Frau, die das da, Leonie, ich weiß nicht mehr, sowieso hieß sie da, die das Ding da quasi geschrieben hat, Leonie Feuerbach, ja, ähm, dann, also das lohnt sich richtig durchzulesen, mal so schön langsam, dann merkt man, wie sie sich selber aufs Kreuz legen, auch in der Argumentation. Also sie schreiben dann ja quasi so indirekt, ähm, damit das Zutrauen eben zu den öffentlichen Medien eben wieder wächst, nicht? also da muss man eben das und das und das machen, also es das heißt so kurz gesagt, ja man muss die anderen einfach wegputzen vom Markt, ja. So, und dann werden die Leute schon wieder zurücktrotten zu den Nachrichten, wo sie danach gerichtet werden. Das sag ich jetzt mal so ein bisschen polemisch. Ne? Ja. Also das ist, äh, und dazu gibt sich also die die FAZ her, das ist schon ganz schön übel. Ja. Ne? Also ich also, persönlich, ich gucke keinen Fernsehen mehr, ich gucke selektiv, guck selektiv, was mich interessiert, ja, mich ja. berieselt zu werden. Aber ich gucke mir auch noch die ja. Tag auch noch an, was die im jetzt veröffentlicht und zum Beispiel... Ja gut, man muss ja Kopf wissen, mit was die Leute da beaufschlagt werden, von daher <lacht> sollte man das schon tun, ne? Das ist richtig, ne? Das ist schon, ähm... Tja, das ist schon ganz schön irre, was, was so abläuft, ne? ähm, Ja, ich meine, der ehemalige faz mitherausgeber der hat ja damals... damals auch mal was gesagt, äh, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Das habe nicht ich gesagt, sondern das hat der legendäre und seinerzeit aus Protest zurückgetretene Mitherausgeber der FAZ Paul Sete gesagt ähm, ich, ich wollte noch zu Kennedy sagen Kennedy ist ja. aber da auch nicht sehr schlau vorgegangen ähm, Ich finde es ziemlich dumm, wenn man etwas sagt, so als ob man noch ganz viel in der Hand hätte, was man noch sagen könnte Entweder sollte man den Mund halten oder es dann aber auch sagen und Ross und Reiter nennen da, äh, da Tut man mehr was, ähm, wenn man alles gesagt hat, kann man nicht mehr zum Schweigen gebracht werden, in dem Sinne. Also, äh, da ist für mich überhaupt nicht klar, ob Kennedy gemutmaßt äh, Gemutmast hat oder ob er sich damit in Gefahr gebracht hat, was er damals gesagt hat. Also, er hat sich bestimmt, also, es gibt ja eine Aussage von einer Haushälterin oder so, wo er mit seinem Vater diskutiert hat, ich, vielleicht kennen Sie das. Wo er gesagt hat, was er vorhat. Er hat ja mehrere Dinge gemacht, die, also ein, ein Grund alleine hätte gereicht, ihn umzubringen. Er hat ja einmal äh, einen silbergestützten Dollar äh, mit parallel eingeführt. Das war, die waren ja schon gedruck gedruckt. Das hätte schon gereicht, ihn umzubringen gegen das äh, Finanzkartell. Dann wollte er Israel die Atombombe nicht gönnen. Er wollte also wirklich da Kontrollen einführen und sagen, das kann ich, die, die dürfen das Ding nicht haben. Die hatten ja sogar einen Uranfrachter äh, entführt, ja, die Israelis. Äh, wissen ja auch die wenigsten. Und dann, die Kuba-Nummer ist nicht so gelaufen, wie das manchen Leuten gefiel. Er hat ja, Die haben ja erwartet, dass er mit Flugzeugen da das vorbereitet, hat, da die Invasion in der Schweinebucht. Das hat er auch nicht gemacht. Also das sind mehrere Sachen gegen bestimmte Leute gelaufen. Dann wollte er die CIA entmachten und hat damit auch schon angefangen. Und das waren einfach schon zu viele Nummern auf einmal vielleicht. Ja? Und ich denke einfach, er war halt ein vitaler ähm, junger Mann, der sich etwas überschätzt hat. Ja? Äh, keine Ahnung, aber er musste natürlich auch Koalitionen schaffen im Hintergrund. Ich sag mal, man kann sich ja. Also, ich vergleiche jetzt mal, ich, ich sag's einfach mal so. Was ist denn jetzt mit Trump los? Trump hat sich ja quasi eine mächtige Lobby im Kreuz geholt, das ist die Öllobby und die Energielobby. Ja? Weil ohne so eine Lobby kannst du da gar nichts werden. Ähm, und deswegen denke ich auch eben die Nummer jetzt: also, Klimakatastrophe findet nicht statt. Ja? Wegen USA. Ich meine, umstritten ist das ganze Ding sowieso, da kann man extra nochmal eine Veranstaltung zu machen. Äh, da kann man ja auch beweisen, dass da alles zusammengeschwurbelt wird. Aber gut, er vertritt jetzt halt die konträre Ansicht, was übrigens der Bush damals auch gemacht hat. Und dann hat man eben wieder den Schwenk gemacht und gesagt, gut, also Klimakatastrophe findet doch statt, wir müssen jetzt dies und das und jenes machen. Also er sichert jetzt quasi die Zukunft in den USA jetzt noch weiter für die Öllobby und überhaupt die Energielobby. Ja sollen ja auch wieder mehr Kohlekraftwerke und was weiß ich, eben alles in der Richtung und nicht alles eingestampft werden. Bei uns läuft es ja genau andersrum. Man vernichtet ja bei uns hier, also ich sag mal Kohlekraftwerke, alles konventionelle, soll weg. Und es gibt hier beim SRM, wo sogar Greenpeace drin sitzt und der WWF, das ist das Solarstrahlungsmanagement, ja? also da geht es eben um diese Aerosolausbringung unter anderem, aber auch andere Maßnahmen, ähm, da sitzen sie mit drinne, sagen aber offiziell nö und mit dem Thema machen wir nichts, aber sie sitzen voll dabei, ich habe das Papier da, mit den Namen auch, die da drin sitzen. So, und äh, ich meine, was hier jetzt immer irgendwo, äh, im, im, im deutschen Raum läuft, ist ja einmal eine, eine wirtschaftliche Schwächung, eine gezielte, die ja auch hier unter anderem der Friedman da angedeutet hat. Und, und sogar eine militärische äh, von der, von der Stratfor. Ähm, ja gut, man, man vernichtet unsere Autoindustrie jetzt zurzeit Oder überhaupt die ganze europäische Autoindustrie. Und der Witz ist, also da steht ja sogar in diesem SRM-Papier, da steht unten dran, ähm, Carbon War Room. Also ein Kohlenstoffkriegsraum. Also... Das ist politisch einfach beschlossen worden von irgendwelchen Kreisen, dass es jetzt eben aus bestimmten Interessen in die Richtung geht, kann ich jetzt nicht ausführen, weil das äh, reicht die Zeit wohl nicht zu, aber das ist eben hochspannend. Und dann plötzlich poppen eben so Sachen, wo, hallo? Ja, ich höre zu. Was? Ja, ja das klar. Ja, klar. Dass man eben sagt, also gut, jetzt müssen erstmal die Kohlekraftwerke weg, dann müssen also, gut, AKWs haben wir jetzt auch, müssen auch weg, ich bin nach wie vor gegen AKWs, vollkommen klar. Weil im Kriegsfall können man die Dinger gar nicht gebrauchen, dann brauchen wir nämlich gar keinen großen Krieg, dann haben wir hier eh alles versorgt. Das würde einem Konventioneller würde vollkommen reichen. Und lang anhaltender Stromausfall ja. ja auch schon. So, Aber gut, also Kohlenstoff soll weg, komplett. Ist zwar wirtschaftspolitischer Wahnsinn, ist teilweise auch zusammengelogen, die ganze Nummer, weil äh, alles, was äh, die Menschen hier produzieren an äh, CO2, äh, entspricht also von der industriellen Verarbeitung und und und mit, mit Essen trinken, alles was sie da haben, weniger als 5% des Weltausstoßes, ja. Und ähm, das es einfach nicht, ja. Und ähm, gut, aber das Thema mache ich jetzt nicht auf das Fass. Ich will eben nur sagen, es werden bestimmte Interessen sind im Hintergrund etwa geopolitische, die jetzt hier im Moment eben angesagt sind, dass Amerika jetzt eben dabei ist, Europa zu schwächen über alle möglichen Maßnahmen und da passt das natürlich ganz wunderbar. Man will natürlich auch Russland treffen, das ist auch klar, weil wenn die keinen Ölumsatz haben, dann geht es denen ganz schlecht ja oder weniger, ist auch schon, oder die Preise gehen runter, wenn, wenn dann Ö überangebot am Markt ist, was ja der Fall ist und so wird eben gearbeitet ne? und äh, der normale Bürger, der schnallt es ja gar nicht. Der wundert sich nur mal. Und äh, wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen blickt äh, und die dann auch noch veröffentlicht, äh, das wissen, was man hat, dann tritt man natürlich bestimmten Leuten auf die Füße. Ne? Das ist ja klar, aber dann können sie ihre Schwurbelpolitik nicht mehr voll durchziehen, weil sie hätten natürlich am liebsten 100% jeglicher Medien in der Hand. Hm. Ja. Naja, zum Glück gibt es ja alternative Medien, das äh, zumindest mehr Meinungen vom größeren Publikum gehört werden und ich habe den Eindruck, dass sich da auch schon einiges getan hat, dass auch sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die großen privaten Medien ähm, wieder bodenständiger werden müssen. Ich genau, also in gewisser Weise treiben wir die ein bisschen schon vor uns her, also ist vielleicht was übertrieben jetzt, aber sie mussten schon bestimmte Sachen korrigieren, korrekt, weil ja auch dann der äh, Umsatz zurückging, also Sprichauflagen gingen ja runter und so. Ne? Ja, ja. Und ich meine, es gibt natürlich auch gegen, äh, Gegenbewegungen wie, ähm, ja, missbrauchsanfällige, äh, missbrauchsanfälligkeit der Hate Speech Bekämpfung oder äh, das NetzDG mit den super kurzen Fristen, wo dann auch zu viel, tendenziell eher zu viel gesperrt wird. Und äh, da könnte ich einen eigenen Vortrag darüber halten, EU-Datenschutz-Grundverordnung. Ähm, mhm. Was auch missbrauchsanfällig ist und von vielen Leuten ja. gut gedacht, aber ähm, auch missbrauchsanfällig ist mhm. äh, in der Hinsicht, wo man dann äh, Leute, über die man mit technischen Hilfsmitteln etwas sagt, die dann alle um Erlaubnis fragen müssen, wenn man nicht unter eine, eine der genannten Ausnahmen fällt. Mhm. Ja, ja, klar. Ich meine, gut, entweder ist es Absicht oder ist es ist mit so heißer Nadel gestrickt, dass man sich keine Gedanken gemacht hat, wie das dann läuft in der Praxis. Ne? Die beiden ja. Möglichkeiten gibt es ja. Das wird, das, wird, das wird spannend, das geht am 25.05.2018 wird es angewendet und die Bußgelder gehen hm. bis zu 20 Millionen, wenn man hätte Tja. fragen müssen, aber nicht gefragt hat um Erlaubnis. Man nimmt dann ein technisches Hilfsmittel, wie zum Beispiel Internet oder Mikrofon oder ja. und spricht über jemanden und es ist dann so was Öffentliches und nicht nur familiärer oder Freundeskreis. Ja, also ich finde, das Grundübel an diesen gesamten Sachen ist ja, dass man quasi, ich meine, wir haben ja eine Polizei, wir haben ja staatliche Organisationen, die sich darum zu kümmern haben, das quasi einfach auf die private Schiene delegiert. Ne? Eben durch dieses komische Ding, dass man sagt, okay, ihr kriegt jetzt so hohe Strafen und äh, das hat man ja dann vorher auch gewusst, also so dumm kann ja wohl keiner sein, dass wenn dann so eine Androhung da ist, dass natürlich dann präventiv alles Mögliche erstmal gesperrt wird, damit man gar nicht in die Gefahr kommt zu zahlen oder zahlen zu müssen. Das ist ja absehbar gewesen. Also wenn die das nicht vorher wussten, dann muss man sich fragen, was für Personal haben wir da sitzen in der Regierung ne? oder in den Ministerien. Ich meine, die kriegen ja nur Geld genug und äh, können auch externe Studien vergeben. Da muss man sich auch mal ein bisschen Gedanken machen. Ne? Also äh, gut, wie gesagt, man, der Verdacht ist immer da, dass es eigentlich eher so gewollt ist. Ne? Äh, weil sonst müsste man danach fragen, wie qualifiziert sind denn die Leute da? Normalerweise ne? würde man ja nach Verhältnismäßigkeit streben, wenn man es wirklich... Ja. Äh, so gerecht wie möglich machen will. Genau. Ja, ja. Nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ne? Ich meine, das Grundgesetz ist wunderbar. Ja, man muss sich bloß dran halten. Bloß das Dumme ist, ich meine, wenn sich dann teilweise Regierungsstellen noch nicht mal dran halten, ist das ja alles nicht mehr so witzig. Nicht? Ich meine, Sie, Merkel, bei allem Mitleid oder so, diese grenzenlose Einwanderungsnummer mit überhaupt null Kontrolle und die wissen noch nicht mal die Stückzahlen an Leuten da sind, geschweige denn, äh, wie viel da rumlaufen, äh, die noch nicht mal registriert sind. Das ist doch einfach irre. Das verstößt gegen DAD-Gesetz und gegen EU-Gesetz und es wird gemacht. Und da kann sich der normale Bürger sagt sich ja, haben wir jetzt hier Vogelfreiheit oder was läuft denn hier überhaupt? Ne? Also, ist, ne? also, mir fällt ja ein, dass die Leute überhaupt nicht registriert werden. Wir haben im UNO-Zivilpakt ein Menschenrecht auf Sicherheit, also auf innere ja. Sicherheit. Die muss der Staat ja. auch bereitstellen. Da muss er wenigstens gucken, wer da ist, ja. unabhängig von der Frage, wie man die Regeln macht, wer alles rein darf. Aber dass man ja. zumindest es, es erkennt, wenn da bekannte Gefähr Gefährder da sind. Natürlich. Man, man entnimmt sich ja jeder Chance und weiß ja dann, man kriegt ja die Probleme anschließend. Das ist ja vollkommen logisch. Ich meine, das, das müsste ja jeder Schüler schon wissen. Also jeder mit gesundem Menschenverstand weiß das. Ja? Ich meine, andere Länder, ich weiß das ja ganz genau hier, äh, mein Meister, der ist dann ausgewandert nach äh, Australien. Ich meine, die sind ja ziemlich restriktiv, aber so, so muss man es ja auch machen. Man kann ja nicht einfach sagen, du ja, kommst mal her und dann stellt mal fest, na, mit euch kann man ja gar nichts anfangen. Der kam nur rein, weil der einen Mangelberuf hatte, also Fernsehtechnikermeister halt, das können die gebrauchen. In den USA muss man da, ich glaube, 100.000 Dollar oder mehr mitbringen, äh, wenn man da reinkommen will, oder eben auch Mangelberuf. Ja, so läuft es halt. Und nicht weit auf, kommt nun, kommt, nun kommt. Aber was hat die EU denn gemacht? Die haben ja Anwerbebüros vor x Jahren schon gemacht, in Asien und in Afrika, und haben den Leuten suggeriert, die dadurch ja auch indirekt missbraucht werden, zu sagen, ja, wir brauchen euch. Ich meine, das stimmt ja nicht. Wir haben also für niederqualifizierte Arbeiter arbeiten haben wir genug Leute hier, da stehen auch schon genug auf der Straße. Und über die Sachen, die jetzt kommen, also mit Industriepunkt 4 oder so weiter, die ganze Vollautomatisierung, die, die jetzt richtig durchschlägt. Wir haben in den Banken jetzt zum Beispiel, ich, wir kennen ja Leute in den Banken, da werden jetzt ein Drittel Leute... Freigesetzt. Es, es trifft fast jeden Beruf jetzt. Ja. Manuelle Arbeiten sowieso. Mit äh, Roboterisierung schreitet voran. Und, und, und. Ihnen brauche ich das nicht erzählen, Sie wissen das wahrscheinlich. Aber der normale Mensch auf der Straße weiß noch gar nicht, was da für eine Welle auf uns zurollt. Dass wir jetzt schon, haben wir ja schon geschönte Arbeitslosenzahlen. Nicht? Weil jeder, der dann irgendwo in einer Maßnahme steckt, der wird ja dann gar nicht mehr gezählt und all solche Geschichten. Das ist ja auch alles nach American Way of Life gelaufen, dass man drü drüben von schon vor Jahren das hatte, also Working Poor, man hatte also drei Jobs ja, und wurde trotzdem, äh, äh, reichte es nicht und denselben Zustand haben wir hier auch und äh, ich hatte, wie ich meinen Fernsehladen noch hatte, das ist dann wirklich eine Weile her schon, hatte ich einen Kunden, der wollte eine Menschenverleihfirma aufmachen. Das war damals mit Strafe, ich glaube es war für Gefängnisstrafe, verboten, weil es unter Menschenhandel lief. Ja, und das haben wir heute genau das Gegenteil. Wer heute sich nicht so einer Verleihfirma unterwirft, der kriegt einen Geldstopp und so weiter. Also wir haben Zustände gegenüber früher. Äh, aber das haben eben viele Leute gar nicht mitgekriegt, weil sie eben noch in guten Arbeitsverhältnis stecken. Aber eine Menge Leute werden dermaßen ausgequetscht jetzt schon. Also wir kennen auch Leute, die am Bank gearbeitet haben. Wir haben hier die Lkw-Fahrer, die hier ankommen, die teilweise dann, äh, man gerade eben den Mindestlohn kriegen, aber dann so viele Überstunden reingedrückt kriegen, die sie nicht bezahlt kriegen, dass sie dann doch bei 6,50 Euro landen. Es ist einfach irre. Oder Schlachthof, da sind also Polen, äh, machen wir gar nicht sagen, für was für Gelder, Gelder, die hier arbeiten. Also wir haben ja auch nämlich viel Kontakte. insofern kriegen wir das auch mit, was an der Front läuft, sag ich mal. <lacht> Es ist einfach, äh, aber der Durchschnittsbundesbürger, der ist noch eben satt und zufrieden, hat sein Bier auf dem Tisch und kann auch noch schön äh, nach Ballermann fahren oder überhaupt eben in Urlaub fahren und solange das so ist, wacht er auch nicht auf, so wie es aussieht. Ne? Ja. ja, das ist umso wichtiger, äh, dass, dass Leute wie Sie mit Ihrer Webseite ähm, auf, ja, sich auf einige Themen fokussieren und äh, da... Oh. Die Leute informieren, die Diskussion ja. Und anstoßen. Ja, wir kommen uns so vor, also so bildlich gesprochen, so wie der Nachtwächter, der früher rumrennte, ne? mit der Glocke so, Leute, hört doch her, hört doch her, aber macht dann auch was. Und ich meine, wir stellen jetzt zwar fest, eine Menge hören hin schon, aber wir haben leider noch die Situation, das ist eben das Traurige, wir haben zu wenig Aktivisten, die auch ins Tun kommen. Ne? Sei das heißt, es sich auf bestimmte Situationen vorzubereiten, also sprich jetzt monetäre Geschichten, also Geldpolitik dass sie, wenn sie ein bisschen Ersparnisse haben, mal eben nicht das Papiergestützte nehmen, was letztendlich auch wieder zu Papier ja, wert verdunsten wird, sondern sich mal ein paar Silbermünzen äh, anschafft oder ein paar Goldstückchen oder so, wenn sie ein bisschen Geld haben, weil sie werden sonst feststellen, das wird vielleicht auch gar nicht mehr lange dauern, dass sie da umsonst gespart haben. Ne? Und das ist eben, sie kommen nicht ins Tun. Das ist äh, einige schon, aber es ist noch relativ schwach. Ne? Ja. Ja. Das kann man auf viele Bereiche anwenden. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Und wir würden gerne in kurz zum Thema Geoengineering ein weiteres Interview mit Ihnen machen. Ja, okay. Ja, gut. Ich fand es auch ganz gut. Ich meine, es ist ja gut, jeder, der so einen Kanal betreibt und überhaupt die Leute versucht, ein bisschen wach zu rütteln, kann uns so insgesamt helfen. Ne? Sowohl als Menschen als auch als Volk, weil wir müssen da durch. Die Zeiten, die jetzt kommen werden, werden wahrscheinlich nicht mehr so entspannt sein wie die, die wir hinter uns haben. Naja, ich denke, man ist man ist ja irgendwo in der Kommunikation, mit der, auch immer Teil von dem Netzwerk und mhm. äh, das, man tut halt, man tut halt seinen Teil, was man was man kann. Ja. Und äh, andere, andere Enden, andere Puzzleteile müssen dann andere wieder aufgreifen. Genau. Also ich habe auch hohen Respekt von Leuten. Wir kennen zum Beispiel einen Menschen, der ist im Osnabrücker Raum am Gange. Er joggt gerne, nimmt immer ein paar Flyer mit und steckt nebenbei den Leuten das in den Briefkästen. Finde ich eine tolle Kombination. Ja? Und äh, es gibt eine Menge aktive Leute. Ich hatte neulich wieder drei Leute aus... Äh, aus dem Münsterrainer Raum da, die haben es schon zweimal gebracht, eine, eine, Seite, eine Zeitung, eine ganze Seite zu kriegen zum Thema jetzt Gehörengineering, Wetterkontrolle und so. Also, rege junge Leute, ich glaube, die haben insgesamt zehn Leute da um sich herum und die machen was. Die haben auch schon selber Flyer drucken lassen, hier zu Wächst, also diesem äh, Film, der also kritisch ein bis, bisschen umgeht mit der Impferei. Also, finde ich super. Ne? Also, muss man auch mal loben, die ganzen Leute, die in den Städten und auf dem Land sitzen und doch noch den Hintern hochkriegen große Hochachtung möchte ich nochmal loben an dieser Stelle. <lacht> ja, ja nochmal vielen Dank für Ihre Arbeit, vielen Dank äh, für das Interview und wir hören uns dann in Kürze wieder dann zum Thema Geoengineering. Ja, ich danke Ihnen auch für Ihr Engagement. Danke. <lacht>